Lecture, die Corona-bedingt immer noch als Online-Format stattfinden muss. Äh, bevor ich beginne oder bevor wir mit der Veranstaltung an sich beginnen, müsste ich kurz noch ein paar Worte zum technischen Ablauf der heutigen Veranstaltung sagen. Äh, wir haben drei Gäste bei uns heute. Das sind zum einen Markus Moskau von der Linksjugend Ludwigsburg und von Offen Fridays for Future, Sabine Leidig, Bundestagsabgeordnete der Linken und Mario Kandejas, Leiter des Instituts für Gesellschaftsanalyse der RLS, in, also der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Wir werden also zunächst drei Inputs von unseren Gästen hören. Diese Inputs werden live auf Facebook übertragen, um die Reichweite dieser Veranstaltung zu erhöhen. Und während der Livestream läuft, äh, würde ich Sie oder würde ich euch bitten, Kameras und Mikros ausgeschaltet zu lassen, damit ihr nicht sozusagen ungewollt und gefragt in die Weiten des Internets äh, gestreamt werdet. Ähm, ihr habt aber während die Inputs laufen, während die Vorträge laufen, jederzeit die Möglichkeit, Fragen oder Anregungen für die anschließende Diskussion auch während der Inputs schon in schriftlicher Form einzureichen, indem er sie einerseits, wenn ihr hier in Zoom zuschaut, in die Chatfunktion schreibt oder aber, wenn ihr dem Livestream auf Facebook folgt, indem er sie als Kommentare in die Kommentarspalte von Facebook tippt. Im Anschluss an die Inputs werde ich dann eure Fragen aus dem Chat oder aus dem Kommentarspalte in Zoom an unsere Gäste zur Beantwortung oder zur Diskussion weitergeben. Wenn drei bis, Fra drei bis sagen wir mal, vier Fragen, je nach Länge, beantwortet sind, oder auf diese Weise diskutiert sind, werden wir den Livestream unterbrechen und anhalten und in die dritte Phase der Veranstaltung einsteigen, in der alle, die sich äh, im Zoom-Meeting eingefunden haben oder die in Zoom dabei sind, sich auch persönlich für weitere Diskussionsbeiträge oder Nachfragen zu Wort melden können. Ihr könnt euch dann einfach melden, indem ihr das Wort Meldung in den Chat schreibt oder ein Sternchenzeichen in den Chat schreibt. Ich nehme euch dann dran und schalte euer Mikro und euer Video frei, sodass ihr eure Fragen persönlich äh, stellen könnt. Und der Teil wird dann eben nicht mehr live übertragen. Ja, soviel zur Technik und jetzt zur Theo-Bergmann-Lecture. Mit den Theo-Bergmann-Lectures erinnern wir als Landesstiftung Baden-Württemberg an unseren langjährigen Weggefährten, Lehrer und geduldigen Gesprächspartner Theo Bergmann, der am 13. Juni 2017 im Alter von 101 Jahren verstorben ist. Über Theo Bergmann könnte, müsste man jetzt eigentlich mehr sagen, als man im Rahmen von ein paar einführenden Worten hier sagen kann. Theo Bergmann war ein kritischer Kommunist. Er hat Zeit seines Lebens in Theorie und Praxis für die Arbeiterbewegung sich eingesetzt. Er ist in der Weimarer Republik äh, in der kommunistischen Parteiopposition, KPO kurz, politisiert und politisch sozialisiert worden einer Strömung im deutschen Kommunismus jener Zeit, die sich zum Beispiel für die Einheitsfront der Arbeiterbewegung gegen den Faschismus und damit gegen die Sozialfaschismuslinie der KPD-Führung gewandt hat, die im Angesicht des Aufstiegs der Nazis lange und zu lange die Sozialdemokratie immer zum Hauptfeind erklärt hat. Stattdessen forderte eben die KPU eine Abkehr von diesem ultralinken und spalterischen Kurs und setzte sich für die praktische Arbeit in den Gewerkschaften ein, zum Beispiel mit Praktischen Aktionsprogrammen und Übergangslosungen, wie es wörtlich in einem Artikel von 1930 aus der Feder von Theo Bergmanns oder von einem von Theo Bergmanns politischen Lehrer, dem Kommunisten August Thalheimer, hieß. Ich selbst hatte auch noch das Glück, Theo Bergmann kennenzulernen. Mir ist seine praktische und lebensnahe Art im politischen Denken in Erinnerung geblieben. Ähm, die, die nüchterne Analyse der Situation: Was wäre erstrebenswert? Was können wir erreichen? Mit wem? Wer sind unsere Bündnispartner? Wie können wir jetzt im Hier und Jetzt äh, Schritte in die richtige Richtung machen? Ja, und auch sehr positiv ist mir an Theo Bergmann seine Offenheit und seine Neugier in Erinnerung geblieben, mit der er entstehende aktuelle politische Bewegung immer verfolgt hat und auch seine Offenheit gegenüber jungen Menschen. Wenn man ihn angefragt hat für eine Rede auf einer Kundgebung oder für einen Vortrag bei einem äh, Linksjugendtreffen oder so, hat, man hieß es immer wie aus der Pistole geschossen, wettgemacht, wann, ne? Also er war da immer, immer sehr offen und zugänglich und immer bereit, sein Wissen weiterzugeben und mit jungen Leuten zu diskutieren. Theo Bergmann hat noch in seinen letzten Lebensjahren so ein Format für die politische Bildungsarbeit bei uns im, in, in Stuttgart angestoßen, auch in der Landesstiftung und zwar in Form von Matineen, die traditionell im Clara Zetkin-Waldheim im Stuttgarter Stadtteil Sillenbuch stattgefunden haben. Da wurden dann aktuelle Themen mit kurzen Vorträgen eingeleitet und anschließend diskutiert. Ja und mit den Theo Bergmann-Lectures möchten wir nach Theos Tod ähm, als Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg diese Tradition fortführen, auch wenn wir jetzt dieses Jahr 2020 leider nicht äh, anschließend im Garten des Clara Zetkin-Hauses sitzen können, sondern vor unseren PCs sitzen. <lacht> genau. Ja, vorher in der Einleitung zu Theo Bergmann fiel ja schon das Wort äh, Bewegung. Und eine der beeindruckendsten Bewegungen der letzten des letzten Jahres oder der letzten Zeit, Zeit war unzweifelhaft die fast vollständig von Jugendlichen, von Schülerinnen und Schülern, von Studierenden getragene Klimabewegung. Fridays for Future und die äh, ganze neue Welle der Klimaprotesten, vor allem im Jahr, schwerpunktmäßig im Jahr 2019, haben erfolgreich die öffentliche Diskussion beeinflusst, muss man sagen, und haben einen Druck erzeugt, der Politik und Wirtschaft zumindest in Zugzwang gebracht haben. Auch in die politischen Zugeständnisse, die erreicht wurden, der also und von der Regierung umgesetzt wurden, vielleicht überdeutlich zeigen, dass man noch lange nicht am Ziel ist. Wir wollen in unserer heutigen Veranstaltung das Entstehen und die Forderung von Fridays for Future in Erinnerung rufen und freuen uns, dass wir mit unserem ersten Gast Markus Moskau einen Kollegen bei uns haben, der Mitinitiator von Fridays for Future in, aus Stuttgarter Sicht in unserer Nachbargemeinde Ludwigsburg war. Markus ist aber auch gewerkschaftlich und parteipolitisch aktiv, was ihn für, für uns zum idealen Gesprächspartner macht. Markus, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ähm, ja, auf die gesamte gesellschaftliche Linke und auch auf die Partei Die Linke, die uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung nahesteht, ähm, hat so, ist zumindest unser Eindruck, die ganze Klimabewegung als Anstoß gewirkt, die ökologische Programmatik nochmal weiter zu schärfen. Sabine Leidig, die auch heute bei uns zu Gast ist, gehört zu den ja, Politikerinnen innerhalb der Linkspartei die mit dezidiert umwelt- und klimapolitischem Schwerpunkt. Sie ist oder sie war Mitverfasserin des Aktionsplans Klimagerechtigkeit der Linksfraktion im Bundestag. Und das ist, denke ich, eines der aktuellsten programmatischen Dokumente der Linken zur Klima- und Umweltpolitik. Ja, und des Weiteren auch von einem Positionspapier für eine sozial-ökologische Neugestaltung des Verkehrsrechts. Für Sabine als langjährige verkehrspolitischer Sprecherin der Fraktion hat die Thematik der Mobilitätswende immer eine große Rolle gespielt. Ähm, Sabine wird für uns die Eckpunkte der Klima- und insbesondere mobilitätspolitischen Programmatik der Linken äh, vorstellen oder uns darin einführen. Sabine, schön, dass du heute dabei bist. Ja, und nach unserer Einschätzung ist es nämlich auch gerade diese Frage der Mobilitätswende, die eine Schlüsselrolle bei der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um eine sozial-ökologische Wende überhaupt spielt. Auf der einen Seite ist der Verkehrssektor derjenige Sektor, in dem es äh, bisher eigentlich zu keinerlei Trendumkehr gekommen ist, was sozusagen die Reduktion der Treibhausgasemissionen äh, anbelangt. Aber zugleich ist äh, das gegenwärtige deutsche Mobilitätssystem mit seiner Fixierung aufs Auto ganz untrennbar, verbunden mit einer der Bastionen des deutschen Kapitalismus, also mit der Autoindustrie. Und das wiederum ist aber auch die Autoindustrie, ja, ist wiederum auch ein Sektor, in dem die Gewerkschaften trotz aller, sagen wir mal, auch Terrainverluste, die es auch dort gab, immer noch eine Bastion von ihrer Organisationsmacht hat und dort eben tariflich auch noch Arbeitsbedingungen abgesichert sind, ähm, die auch für andere Branchen erstrebenswert wären, wenn man allein auf die, die Arbeitszeitreduktion auf 35 Stunden denkt. Ähm, ja, und diese Aspekte zusammengenommen machen Mobilität zu einem entscheidenden sozial-ökologischen Konfliktfeld, was wir ja auch versucht haben im Titel dieser heutigen Veranstaltung äh, vorweg oder anzudeuten. Ja, und unser letzter Gast, den ich Ihnen vor kurz vorstellen möchte, ist Mario Kandejas. Er ist Leiter des Instituts für Gesellschaftsanalyse bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Das Institut für Gesellschaftsanalyse, das IFG, setzt sich gerade sehr intensiv mit der Thematik der Mobilitätswende auseinander. Mario wird uns ein paar spannende Einschätzungen zu der alles entscheidenden Frage ja letztendlich geben, in welchen Bündnissen, wie und mit wem und in welchen Zeithorizonten die gesellschaftliche Linke hier und überhaupt in diesem Konfliktfeld agieren kann und wirkmächtig werden kann. Und ich denke, ich bin hier auf jeden Fall gespannt auf die heutige Diskussion und Mario, herzlich Willkommen und schön, dass du auch dabei bist. Wir, ich fange an und ähm, wollte Mar Markus fragen, ob du uns vielleicht ähm, zu Beginn berichten könntest, wie es eigentlich dazu kam, dass du und deine und Mitschüler von dir sich 2019 oder vielleicht war es auch schon Ende 2018 in Fridays for Future organisiert, hab, äh, dass ihr euch da organisiert habt. Was waren die Forderungen und wir, was, was hat euch zusammengebracht? Ja, gerne. Ähm, vielen Dank, Philippo. Ähm, also wie gesagt, ich habe ähm, in Ludwigsburg die Fridays for Future Bewegung mit initiiert. Ähm, angefangen hat das für mich ein bisschen früher. Ähm, ich bin seit Ende 2017 in Linksjugend Solid aktiv ähm, und war Ende 2018 auf einer Veranstaltung, wo ich das erste Mal äh, von der Klimafrage ehrlicherweise mitbekommen habe und auch eine Bewegung, dass die sich gerade am gründen ist. Ich saß dann circa zwei Wochen später, nachdem ich gehört habe, dass sowohl in Stuttgart als auch im Bodensee in Baden-Württemberg schon Ortsgruppen existieren, mal in der Bahn und äh, habe einen Artikel der Stuttgarter Zeitung gelesen, dass äh, jetzt die Proteste eben auch in Stuttgart stattfinden und habe mich gefragt, okay, Stuttgart ist recht nah. Trotzdem, warum gibt es das eigentlich nicht auch in Ludwigsburg? Ich habe dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet, äh, erstmal nur mit drei meiner Freunden. Und ähm, habe den Einladungslink zu dieser Gruppe in alle Klassengruppen geschickt, die ich kannte, an alle Kontakte, die ich hatte. Ähm, und daraus hat sich eine, ein riesiger Schneeball geformt und die Bewegung hat immer mehr an Fahrt aufgenommen. Also Wir waren erst vier Leute, dann ein paar Tage später zwölf, zwanzig und gegen Ende waren wir um die ja, 550, glaube ich, in allen äh, Gruppen zusammen. Ähm, wir haben fünf Tage später, nachdem wir die Gruppen gegründet haben, auch gleich den ersten Streik organisiert. Das war am 25.01.2019. Da hatten wir in Ludwigsburg 300 Leute und ähm, das, das Feeling, die Atmosphäre ähm, war großartig. Also da waren ganz, ganz viele SchülerInnen, die ähm, sich äh, fürs Thema interessiert haben, dafür gebrannt haben, ähm, ehrlicherweise aber noch nicht wirklich stark politisiert waren und auch noch nicht sehr viel ähm, Erfahrung vor Fridays for Future gesammelt hatten, zumindest ähm, mehrheitlich. Und ähm, die, die, die Anfangsphase der Bewegung war ähm, ja wie Flitterwochen. Also ähm, irgendwie alles war rosig, es hat großartig funktioniert, die Streiks liefen, die Leute kamen zu den Plänen. die äh, Arbeit hat stattgefunden, ähm, ohne dass es äh, große Verzögerungen gab. Und ja, ähm, es war eine tolle Zeit und ich denke, wir haben in der, ähm, in der Phase sehr, sehr viele Menschen, die wie gesagt noch nicht politisiert waren, äh, für die Klimafrage ähm, für die Klimafragen Bewusstsein schaffen können. Ähm, als nächstes würde ich vielleicht gerne den 20.09. ansprechen, der, wie wir ihn in Ludwigsburg genannt haben, Generalstreik fürs Klima. Da hat das Framing von Ortsgruppe zu Ortsgruppe immer ein bisschen sich unterschieden. Ich möchte ihn aus dem Grund vorheben, als dass das für mich ein sehr besonderer Tag war. Wir haben den zusammen mit, mit einem Bündnis organisierten Ludwigsburg, zusammen mit der IG Metall Ludwigsburg, mit der GEW Ludwigsburg, BUND, NABU, Parents for Future, Students for Future und ganz, ganz viele andere Organisationen, die im breiteren UnterstützerInnenkreis waren, und wir haben es tatsächlich geschafft, 5.000 Leute an dem Tag in Ludwigsburg auf die Straße zu bringen. Das war damals damit die größte Demonstration in Ludwigsburg, die während der Arbeitszeit stattgefunden hat, die stattgefunden hat, während gleichzeitig in Stuttgart eine mit 30.000 Menschen war. Und insgesamt waren in dem Tag 1,4 Millionen Leute in Deutschland auf der Straße. Und es war insofern großartig, dass das nicht nur SchülerInnen, wie es lange Zeit der Fall war, gestreikt haben, sondern eben auch Belegschaften, hauptamtliche GewerkschaftssekretärInnen, Studierende, letztendlich war es ein bunter Querschnitt durch die Gesellschaft, die an dem Tag sich für Klimaschutz ähm, engagiert hat und ähm, tatsächlich hatten alle ein sehr ähnliches Narrativ, beispielsweise was sich in den Reden wiedergespiegelt hat. Ähm, das war tatsächlich am nächsten Weltklimastreik, den 29.11., zumindest in Ludwigsburg, schon wieder nicht so. Ähm, mit der Zeit haben sich Widersprüche aufgetan, inhaltliche Differenzen zwischen verschiedenen AkteurInnen, ähm, Beispielsweise auch die Frage, die wir heute diskutieren, wie weit äh, das, das, das herrschende Wirtschaftssystem, der Kapitalismus mit der Klimafrage zusammenhängt ähm, und während am 20.09. letztendlich drei verschiedene Reden dasselbe Thema und denselben Inhalt aus verschiedenen Perspektiven äh, beleuchtet haben, war es am 29.11. eher so, dass, dass jeder Akteur äh, das sagt, was er persönlich für richtig hält und äh, die, die, die, die Stimmung war sehr viel angespannter. Äh, die Konflikte, die sich äh, zumindest in meiner Basisgruppe äh, aufgetan haben, haben sich mit der Zeit auch zugespitzt, also ähm, vor allem zwischen Parents for Future und Fridays for Future. Ähm, ich finde, es ist eigentlich recht interessant, dass sich innerhalb einer ähm, Bewegung, die ja immer viel mit Generationengerechtigkeit ähm, auch zu tun hatte, sich dann intern ein Konflikt aufgrund von Generationen, also unter anderem vielleicht, aufgetan hat. Ähm, die Konflikte haben sich zugespitzt, ähm, es, es sind sehr viele komische Dinge passiert, ähm, letztendlich hat sich dann Parents for Future in Ludwigsburg aufgelöst und als dedizierte Lobbygruppe ähm, auf lokaler Ebene neu gegründet. Ähm, der Konflikt hat sich mit der Zeit auch auf Fridays for Future gesamt äh, ausgeweitet ähm, und wurde dort weitergetragen. Ähm, und ehrlicherweise denke ich, dass zumindest in Ludwigsburg Fridays for Future gestorben ist. Also das, ich, ich sehe seh einen sehr ähnlichen Trend insgesamt. Ähm, bundesweit passiert sehr viel weniger von dem, was ich noch mitbekomme, da ich trotzdem noch gut vernetzt bin. Ähm, ja, wird sich viel nur noch, ähm, ist es eine Routine ohne wirklichen Drive und ähm, ist es ist eigentlich traurig anzusehen. Ich bin persönlich äh, auch nicht mehr bei Fridays for Future aktiv, sondern wieder in Linksjugend Solid. Und ähm, tatsächlich sind viele linke progressive antikapitalistische Leute, die früher bei FFF organisiert waren, mittlerweile bei Solid. Und da hätte ich auch behauptet, dass die Arbeit sehr viel, ähm, ja sauberer stattfindet als früher in Fridays for Future. Genau. Ähm, Soviel vielleicht zu Fridays for Future, äh, zur Geschichte. Genau. Hedepo? Vielen Dank für diese, diese Einschätzung, die eben auch ein bisschen gezeigt hat, dass natürlich Bewegungen immer auch äh, ihre verschiedenen Phasen haben. Ähm, ich wollte auch noch mal ein bisschen auf den, auf den Inhalt äh, sozusagen oder auf die Forderungen oder wie ihr inhaltlich diskutiert habt über eben die Klimakrise, die ja letztendlich der, das, der, das war, was alles alle zusammengeschweißt hat. Man ähm, hat ja auf Fridays auf den, sagen wir mal, Schildern, also jetzt hier in Stuttgart überall bundesweit auf den Schildern oft Sprüche gelesen, wie There is no planet B und, und, und solche. Und aber auch sehr oft, wenn auch vielleicht etwas weniger häufig, hat man ja auch Sprüche oder Slogans gesehen wie System Change, not Climate Change. Und ja, das gesagt, ich, wollte ich dich nochmal fragen, wie genau... Bei euch in der Gruppe oder in dem Fridays for Future Umfeld, in dem du dich bewegt hast, über die, über die Frage diskutiert wurde, wie tief der, ein, der gesellschaftliche Wandel oder auch der Eingriff ins Wirtschaftssystem und die Veränderung des Wirtschaftssystems sein muss, um die Klimakatastrophe abwenden zu können. Wie, wie wurde der nur darstellen, wie das bei euch so diskutiert wurde? Ja, gerne. Ähm, also vielleicht muss ich damit anfangen und sagen, dass Fridays for Future bundesweit nie antikapitalistisch war. Also wir haben ähm, sechs... ...nicht zusammenbekomme... Ähm, ...die kann man googeln, ähm, auf jeden Fall, ähm, die waren 100% systemimminent. Sie haben sich nach dem äh, Pariser Klimaabkommen gerichtet. Es ging beispielsweise darum, dass bis, äh, bis zu dem und dem Jahr äh, 100% Kohlestrom äh, abgeschafft werden soll. Äh, also 100 quasi Kohlekraft abgeschafft werden soll so ähm, und erneuerbare Energien äh, benutzt werden sollen. Es gab aber gleichzeitig viele Basisgruppen, Ortsgruppen, ähm, Strukturen insgesamt und in Fridays for Future, die dediziert links waren, dediziert antikapitalistisch und meine äh, Ortsgruppe würde ich da auch dazu zählen. Ähm, Beispielsweise Köln war eine sehr aktive, sehr ähm, große Ortsgruppe, die auch entsprechend Menschen auf die Straße gebracht hat. Ähm, da ist nur auch ein Phänomen gewesen, dass, dass die Arbeitskultur in Fridays for Future teils sehr unausgeglichen war. Also sehr wenige Personen haben sehr viel Arbeit übernommen und ähm, ich habe gehört, dass die Ortsgruppe Köln quasi ein kollektiv hatte und sich dann aufgelöst hat. Ähm, Frankfurt ist auch eine antikapitalistische Ortsgruppe am Main, die immer noch sehr aktiv ist. Das ist aber beispielsweise, soweit ich weiß, in Berlin mit Luisa Neubauer ganz anders. Ähm, genau, deswegen also FFF insgesamt war nie antikapitalistisch und hat sich nach einem grünliberalen Narrativ die Klimakrise erklärt, ähm, viele Ortsgruppen jedoch schon. Ähm, ich hätte trotzdem behauptet, dass die Stärke der Bewegung und auch die größte Errungenschaft, die sie tatsächlich errungen hat, ähm, sowie auch die Zwecksetzung meiner Ortsgruppe, die wir persönlich hatten. Ähm, es war Bewusstsein zu schaffen und die Bevölkerung zu politisieren. Wie gesagt, am Anfang der Bewegung werden ganz, ganz viele Leute, die ähm, nicht politisiert waren, nicht politisch aktiv waren, die auf einmal auf die Straße gegangen sind für ein doch recht abstraktes Thema wie den Klimawandel. Ähm, ich finde, dass für uns Linke jedoch die Frage sein muss, welches Art, welche Art von Bewusstsein wurde dort geschaffen. Ist es ein bürgerlich-konsumkritisches, dass ähm, die Verantwortung am Klimawandel bei den KonsumentInnen sieht oder haben wir ein antikapitalistisches Bewusstsein geschaffen und aufgezeigt, dass eben das Wirtschaftssystem und nicht unser Einkaufsverhalten verantwortlich ist für den Klimawandel. Das liberale Narrativ geht, wie gesagt, in etwa danach, ja, die Nachfrage steuert ja das Angebot, bedeutet, wenn ich im Rewe anders einkaufe, dann beeinflusse ich die Produktion. Dementsprechend ist aus dieser Perspektive heraus, aus meinen Mitteln, um die Klimakrise zu verhindern, individuelle Veränderungen am Mobilitätsverhalten, am Einkaufsverhalten etc. etc. Ähm, und zu, also für mich, für viele andere ähm, AktivistInnen in Fires for Future war letztendlich immer klar, dass das herrschende Wirtschaftssystem dieser Kapitalismus die Klimakrise verursacht. Ähm, es ist eben gerade nicht so, dass die KonsumentInnen, die einkaufen gehen, die Produktion bestimmen, sondern der Firmenchef, der... Naja, die Produktion bestimmt, weil ihm die Firma gehört und der entscheidet nach dem, was ihm am meisten Profit bringt. Ähm, ergo ist die Klimakrise auch nur abzuwenden, wenn dieser Kapitalismus überwunden wird und ähm, wie im Titel der Veranstaltung formuliert, ein ökologischer Sozialismus geschaffen wurde. Ähm, das Hauptproblem oder so der Hauptgrund, warum ich den Kapitalismus dafür verantwortlich mache, sind, sind einerseits der Wachstumszwang als auch der Konkurrenzdruck. Ich hätte gesagt, dass, dass, dass dieser Rahmen, der, dem, der den Kapitalismus immer nennt, ist äh, verantwortlich ist, ähm, dass die Klimakrise existiert, weil ich mich immer nach Rentabilität richte und ähm, auf dem Markt im Preiskampf mit anderen Firmen stehe und eben äh, bestmöglich versuchen muss, meine Preise niedrig zu halten, dadurch, dass ich neue Standorte aufmache und mehr Ressourcen verbrauche und damit Treibhausgase emitiere oder dass ich äh, mehr produziere, um den Stückpreis zu senken oder Lohnkosten senke und damit eben ArbeitnehmerInnen-Existenzen kaputt gehen können, dementsprechend ist der Kapitalismus das Problem und für uns Linke kann, können Mittel des Kapitalismus und Mechanismen des Kapitalismus auch nicht die, die, die Herangehensweise sein, wie wir die Klimakrise bekämpfen können. Wir reden beispielsweise über, über Mobilität und ich finde als Linke müssen wir uns die Frage stellen, was sind die Notwendigkeiten, warum ich überhaupt von A nach B erst gehe und da sind, wie ich finde, die beiden, die beiden Hauptgründe, warum Mobilität und warum Verkehr stattfindet, einerseits der Weg zur und also zur Arbeit und wieder zurück, und der Warentransport. Wir müssen alle, solange wir nicht sehr viel Glück haben, so circa acht Stunden am Tag unsere Arbeitskraft für Lohn verkaufen. Und vor allem im Feierabendverkehr bedeutet das ein sehr, sehr hohes äh, Verkehrsaufkommen. Man hat wiederum während Corona gesehen, weil ganz, ganz viele im Homeoffice waren, waren die Straßen und Bahnen sehr leer. Also natürlich hat das auch ähm, andere Gründe, aber beispielsweise der Feierabendverkehr war so gut wie non existent. Ähm, sprich, auch hier der Wachstums- und Konkurrenzrahmen des Kapitalismus sorgt dafür, dass so viel Verkehr aufkommt, wie er es tut. Es bedeutet auch im Umkehrschluss, dass selbst ein grün modernisierter Kapitalismus, der ähm, die Wachstumswirtschaft an Ökologie versucht, bestmöglich anzupassen, nur das Wie angehen kann und nicht das Warum. Und genau da liegt eben das Problem, nicht in der Art und Weise, wie Kapitalismus funktioniert, sondern dass Kapitalismus überhaupt existiert. Beziehungsweise ich kann das Warum bedingt angehen, nur das innerhalb des Rahmens, der, der mir von vornherein gesetzt ist ähm, und Profit und Rentabilität bestimmen eben allem voran die Entscheidungsfindung im Kapitalismus. Weniger Verkehr, weniger überschüssige Produktion, ähm, was notwendig wäre, um Treibhausgasemissionen äh, zu verringern, rentieren sich nicht. Ich kann damit keinen Profit machen und genau aus dem Grund wird es auch nicht im großen Stil gemacht. Ähm, Kapitalismus kann nicht so weit grün reformiert werden, dass die Klimakrise aufgehalten werden kann. Äh, der Wachstumszwang und der Konkurrenzdruck verursachen eben den Klimawandel. Und eine scheinbar ökologische Produktion oder ein grünerer Anstrich kann nicht die Maßlosigkeit äh, der kapitalistischen Wachstumswirtschaft ausgleichen. Vielleicht so viel dazu. Ähm, wie gesagt, es ist auch intern ein, ähm, ein Thema gewesen, wo ähm, es eine große Spaltung gab, eben zwischen diesem äh, bürgerlich-konsumkritischen Narrativ und äh, dem antikapitalistischen. Ich denke aber, dass es absolut essentiell ist, dass man sich nicht äh, im, Bürgerlichen, im Bürgerlichen hängen bleibt, sondern dieses Bewusstsein richtig macht und ähm, ich habe nach einer Weile gesehen, dass Fridays for Future das nicht mehr tut und ja daher bin ich mittlerweile in links vom Zentrum organisiert und mit ganz ganz vielen anderen FF-Lern. und das läuft sehr, sehr gut dazu vielleicht ja vielen Dank Markus für, deine, für deinen Bericht und deine Einschätzung und ich meine diese, diese naja, dieses Fazit wenn ich es richtig verstanden habe dass du gezogen hast dass es das Fridays for Future und die die Klima Gerechtigkeitsbewegung 2019, ähm, auf jeden Fall so eine Art in der Öffentlichkeit das Thema wahnsinnig stark platzieren konnte und so, schon so eine Art äh, klimapolitischen Imperativ sozusagen erzeugen konnte, wo das sozusagen jeder, kein, kein Politiker, keine Politikerin, keine Regierung daran sozusagen sich das komplett ignorieren konnte. Ähm, du, du hast dann jetzt auch ein paar kritische Einschätzungen zu dem Bewusstsein gegeben, dass das zum Teil von Fridays for Future geschaffen sein wurde. Das, du hast da das Begriff sozusagen zu sehr nur auf Konsumkritik statt auf strukturelle Veränderungen genannt. Ähm, ja genau, und ich denke, an diesem Punkt ist es ja auch einfach so, dass man, dass man sich fragen würde was, was, was kann man konkret verändern? Was, was sind die, die wirklich programmatischen Punkte? Weil eine strukturelle Veränderung, die, die ist ja auch nur ja, so konkret wie, wie, also dazu, das muss man ja auch mit konkreten Forderungen hinterlegen. Und ähm, es ist, ja, genau, es ist ja so, dass, ähm, dass auch unsere, also oder auch die, die uns nahestehende Partei sich programmatisch sehr stark auch, auch im Anschluss an die, an die Klimabewegung 2019 mit der, äh, mit der Klima- und mit der Mobilitätsfrage dann auch auseinandergesetzt hat und im, im nächsten Input ähm, äh, wollte ich jetzt äh, Sabine bitten. Ähm, äh, es war ja auch früher nach meiner Einschätzung so, dass die Wahlprogramme der, der Linken, wenn man sie genau studiert hat sozusagen, waren die Kapitel zu, zu Umwelt, zu Fragen von Umweltpolitik, Energiepolitik, Landwirtschaft, Verkehr, die waren ja auch durchaus früher schon gehaltvoll. Es war halt einfach nur so, dass, dass die Linke dafür überhaupt nicht sozusagen damit in Verbindung gebracht wurde in der Öffentlichkeit. Aber trotzdem ist mein Eindruck schon auch, dass das Klimajahr 2019 auch äh, in der Linkspartei und in der Linksfraktion im Bundestag nochmal dazu geführt hat, dass, dass die Programmatik der Linken ein bisschen nachgeschärft wurde. Und ja, mit diesem Aktionsplan Klimagerechtigkeit äh, liegt jetzt ein Papier vor, das, wenn man sich einfach nur äh, von, der, von der Stärke anschaut, so dick ist wie das ganze Wahlprogramm der Linken von der der Bundestagswahl 2017. Und ich wollte dich einfach bitten, als Klimapolitikerin innerhalb der Linkspartei, Daten ein bisschen darzustellen, ähm, soweit es in der Kürze der Zeit möglich ist natürlich. Was sind, die, was sind die wichtigsten klimapolitischen Ziele und Forderungen der Linken? Und ja, gerne auch mit einem kleinen Schwerpunkt auf dein, dein sozusagen persönliches Spezialgebiet der Mobilitätswende. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, Markus, für den ähm, anregenden Beitrag. Ich hätte da jetzt wirklich total weiter reinzusteigen und weiter darüber zu diskutieren, also auch über die Frage, wie Bewusstsein entsteht und ähm, also in welchen Zeitmaßstäben da, ähm, ich sage jetzt mal, aus meiner Oma-Perspektive ähm, die Veränderungen stattfinden. Ich selber habe in meiner Jugend total viel in der Gewerkschaftsjugend gearbeitet und es war natürlich auch keine revolutionäre Organisation. Ähm, trotzdem bin ich schon der Überzeugung, dass sich ähm, Bewusstsein natürlich entwickelt und ändert und sich ähm, das auch über längere Zeiträume vollzieht in einer Praxis, die entstehen kann. Und das, finde ich, ist schon das wirklich Enorme, was Fridays for Future geleistet hat. Egal, wie der Zustand jetzt ist und ob nochmal eine zweite Welle kommt, ähm, dass eben... Im Grunde überall in der Gesellschaft die Frage auf die Tages also nach oben auf die Tagesordnung gestellt wurde, wie eigentlich ähm, die jeweiligen Vorschläge für die Lösung der Klimakrise oder für die Veränderung in der jetzigen Situation aussehen. Und so ist es eben auch in der Bundestagsfraktion. Es stimmt, was du sagst, Filippo, ähm, dass in unseren Wahlprogrammen schon gute Sachen drin standen, die Relevanz aber haben. Relativ wenige sozusagen immer äh, gesehen. Das hat sich ein bisschen geändert, aber die Widersprüche sind auch in der Fraktion, der Linksfraktion da und äh, ich glaube in der Partei weniger. In der Partei hat sich einfach schon total viel auch durch diese stärkere Bewegungsnähe getan. Unser Aktionsplan für Klimagerechtigkeit, ich halte ihn hier mal hoch, ist tatsächlich dick, aber auch nur DINA 5 stark und hat so ein paar zentrale ähm, Ansätze. Also erstens muss man natürlich vorwegschicken, wir sind als Bundestagsfraktion auch keine revolutionäre Organisation, sondern wir arbeiten in einem bestimmten ähm, Rahmen und der Versuch ist immer, und ich glaube, dass uns das da ganz gut geglückt ist, anzuknüpfen an den konkreten politischen Herausforderungen, die auch im Parlament bearbeitet werden. Konkret geht es, ist sozusagen hier der Ansatzpunkt ähm, des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung und die ja völkerrechtlich vereinbarten Klimaschutzziele, die sehr wichtig sind. Also ich würde es überhaupt nicht gering schätzen, weil sie als sozusagen Treiber wirken, überhaupt etwas zu verändern. Und zugleich ist natürlich unser Ansatz, darüber hinauszugehen und genau diese Vorstellung aufscheinen zu lassen, was möglich wäre, wenn nicht die ganze Gesellschaft in den Fesseln kapitalistischer Verwertungslogik gefangen wäre. Das gelingt an manchen Stellen besser, an anderen Stellen ist es weiter weg. Aber auf jeden Fall geht es insgesamt darum, und das macht auch nochmal deutlich, dass es eben dass die Systemfrage sowohl die Gesetze und die Regeln betrifft, aber natürlich auch die Individuen. Also ich finde das auch nochmal ein spannendes dialektisches Verhältnis. Also wenn wir die Produktion, die Verteilung, den Konsum und die Kultur verändern wollen, also die ganze Lebensweise, und das ist notwendig, dann bedeutet es das auch, dass sich im Leben der Menschen was verändert. Und das sage ich deshalb, weil es an vielen Stellen gar nicht so schwierig ist, darüber zu diskutieren, wenn es um die Umstellung der Industrieproduktion geht, ähm, auf regenerative Basis, wenn es um Recycling und so weiter geht. Aber wenn es zum Beispiel um Mobilität geht, da wird es schon schwieriger, weil jeder ist irgendwie unterwegs. Und wenn die Frage gestellt wird, wie wir, wie wir mit weniger Autos zurechtkommen, dann stellt sich jeder, der normalerweise mit dem Auto unterwegs ist, natürlich Implizit die Frage, und was mache ich dann? Wie mache ich das dann? Also von daher gehört es zusammen. Jetzt zu den Inhalten dieses Klimaaktionsplans. Wir haben uns sehr eng an den Kapiteln oder an den Sektoren orientiert, die die Bundesregierung auch ähm, in ihrem Klimaschutzgesetz aufstellt und die auch praktisch für die spezielle Klimaschutzziele beziehungsweise CO2-Einsparungsziele gesetzt sind. Wir haben vorweggeschickt, dass für uns natürlich diese Ziele nicht ambitioniert genug sind und für uns auch das 1,5-Grad-Ziel gilt und nicht das 2-Grad-Ziel. Aber das ist jetzt alles sehr technokratisch, hilft jetzt auch nicht viel. Aber wir haben tatsächlich den Bereich Energie, den Bereich Verkehr, den Bereich Industrie, den Bereich Gebäude und den fünften Bereich Ernährung und Landwirtschaft bearbeitet, haben das Ganze ergänzt durch zusätzliche Kapitel, die aus unserer Sicht unverzichtbar sind, also beispielsweise ein Kapitel ähm, zur sozialen Gestaltung der gesellschaftlichen, also der Veränderung der Produktionsweise und der Industriestrukturen, der Beschäftigungsstrukturen, auch ein Kapitel zu, international, zu internationaler Solidarität, wo es um fairen Welthandel ähm, geht und so weiter. Ich will jetzt zu den konkreten Sektorkapiteln ähm, an drei Stellen was sagen. Das erste ist für mich schon der Energiesektor. Das finde ich auch noch mal wichtig, dass wir uns das klar machen, auch wenn Mobilität gerade ähm, in der Linken, was ich natürlich total klasse finde, sehr ähm, dynamisch ist. Aber man muss natürlich sagen, der Energiesektor ist trotzdem der Sektor, in dem am meisten... Ähm, nötig und möglich ist. Also beides zugleich. Also wenn wir es einerseits, einerseits ist es ähm, klar, wenn die Kohleverbrennung aufhört, dann ist sehr, sehr viel für den Klimaschutz gewonnen. Deshalb ist es ein total wichtiges Ziel und deshalb ist es auch super wichtig, für einen viel schnelleren Kohleausstieg zu kämpfen. Das Kohleausstiegsgesetz ist ja jetzt gerade auch wieder in der Diskussion, ist wirklich schlimm ist wirklich schlimm, weil es, weil, sie, weil es die Verbrennung der Kohle künstlich verlängert und den Konzernen Milliarden in den Rachen wirft, die für die Beschäftigten oder für die Regionen benötigt werden, die eben die Kohle nicht mehr fördern. Aber es geht natürlich auch nicht nur um die Braunkohle, die hier gefördert wird, sondern auch um die Steinkohle, die importiert wird witzig lange Wege. Also das ist wirklich ein zentraler Punkt. Um das zu schaffen, muss der Anteil der erneuerbaren Energien viel schneller wachsen. Und ähm, dazu ist es auch notwendig, dass wir uns sehr offensiv für mehr Windkraftanlagen, für Solarstrom und so weiter einsetzen. Das finde ich total wichtig, dass man sich nicht in dieses Boxhorn jagen lässt, von wegen die Vögel würden an den Windmühlen geschreddert. Ähm, Gut, da will ich mich jetzt nicht weiter ausführen, können wir vielleicht nachher drauf kommen. Total wichtig ist auch, dass die Energieversorgung und die Energiegewinnung demokratisiert wird. Das ist eine Forderung, die wir schon lange ähm, entwickelt und ähm, immer wieder in den Mittelpunkt gestellt haben, dass es eben eine öffentliche, also dass die Stromnetze beispielsweise in öffentlicher Hand sein müssen, dass die Kommunen Schaltstellen für die Energiewende sein müssen mit kommunalen Stadtwerken, die auch demokratisch ge, ähm, gesteuert werden und dass es natürlich auch eine soziale Staffelung von Energiepreisen geben muss. Wir haben einen Konflikt an der Frage, ähm, wofür wird dann eigentlich der erneuerbare Strom eingesetzt, also wir, sage ich jetzt mal, die Arbeitsgruppe, die den Plan ausgearbeitet hat, hat eine klare Position. Energie muss immer sparsam verwendet werden und darf nicht dazu benutzt werden, ähm, bestehende fossile Technologien weiterzuführen mit anderen Mitteln. Das gilt insbesondere für die Automobilität. Also wir wollen den Wasserstoff, äh, der mit ähm, regenerativem Strom gewonnen wird, nicht in SUVs tanken. Zugespitzt. Das gilt natürlich für, für andere Fragen auch. Und Altmaier, also der Wirtschaftsminister, hat ja die große Wasserstoffstrategie, wo im Grunde Teile des globalen Südens als Lieferanten für ähm, Solarenergie gedacht werden oder benutzt werden sollen, dann wird jetzt inzwischen auch schon gesagt, ja, wenn die alles noch nicht so regenerativ hinkriegen, dann nehmen wir auch den grauen Wasserstoff, also auch den aus ähm, nicht regenerativer Energie. Und das zeigt so ein bisschen, dass da eine neue imperiale Struktur ähm, im Hintergrund steht. Und das ist was, womit wir uns in der Linken auch ganz dringend auseinandersetzen müssen, dass wir eben nicht quasi unsere Probleme von anderen lösen lassen sollten. Ähm, schön finde ich das Kapitel zum Thema Gebäude und Wohnen. Da haben wir ja einen großen Konflikt bei der energetischen Sanierung von Gebäuden, die dringend notwendig ist, weil da echt viel Energie rausgepulvert wird. Um, nämlich, dass unter den bisherigen Regelungen die energetische Sanierung sehr systematisch dafür genutzt wird, die Mieten zu erhöhen und auch die ähm, Mieterinnen und Mieter zu vertreiben. Das Problem ist nicht nur in Berlin riesig, das ist auch anderswo groß. Und ein, eine Forderung, die jetzt relativ neu ist und über das hinausgeht, was wir bisher auch schon gesagt haben, dass es natürlich eine neue Gemeinnützigkeit braucht, dass Sanierung, Wärme, Wärme warmmietenneutral sein muss, ist, dass es wirklich großes Bundes Investitionsprogramm geben muss für die ökologische Sanierung der Gebäudebestände, die alt und relativ schrottig sind. Das ist ein sehr großer Gebäudebestand, ähm, der im Nachkrieg, in der Nachkriegszeit errichtet worden ist und wo eben vor allem Leute wohnen mit geringen Einkommen. Und das sind aber oft die Quartiere, die auch äußerlich nicht besonders schick sind, wo es kaum Spielplätze gibt, wo es viel zu wenig Grünanlagen gibt, wo der öffentliche Nahverkehr nicht gut ähm, funktioniert. Und unsere Vorstellung ist, dass das alles geändert werden soll unter Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner. Es gibt da auch Beispiele in der Vergangenheit. Es gab so eine Sanierungsförderung in den 19, 1990er Jahren. Und sowas brauchen wir. Und wir brauchen eine bundesweite. Entwicklung von Klimacheckern für den Gebäudebereich. Also Leute, die ausgebildet sind und sich Gebäude angucken und dann nicht getrieben durch die eigene sozusagen Gewinnbrille, sondern in öffentlicher Verantwortung gucken, wo können Gebäude sinnvoll und wie saniert werden und zugleich der öffentliche Raum besser gestaltet. Dafür werden richtig viele Milliarden Euro gebraucht, aber dort sind sie, werden sie wirklich sinnvoll angelegt für eine bessere Lebensqualität. Das ist jetzt der, meine Überleitung zum äh, Mobilitätskapitel. Da geht es uns im Kern auch darum, die, den Klimaschutz mit mehr Lebensqualität für alle zu verbinden und die ähm, Treiber, Markus hat es vorhin schon gesagt, sozusagen zurückzudrängen. Aber ich will auch keinen Zweifel daran lassen. Unsere, unser Credo Mobilität für alle mit weniger Verkehr heißt weniger Autoverkehr, weniger Autos. Und ähm, um das hinzukriegen, braucht es natürlich Alternativen. Und dort, wo es Alternativen gibt, muss die individuelle Mobilität sozusagen Zug um Zug auch ähm, ordnungspolitisch eingeschränkt werden. Ich sage das mal ein bisschen hart, weil es wirklich auch eine Auseinandersetzung ist, die relevant ist in unserer Partei. Ähm ich lese irgendwas im Chat, bin ich zu lang. Ich möchte sagen, dass wir ähm, da so ein paar zentrale ähm, Heran oder Herangehensweisen entwickelt haben. Die eine ist, dass wir sagen, wir können die Entwicklung von Verkehr und Mobilität nicht dem Markt überlassen. Das ist klar. Wir brauchen gesetzliche Regelungen, die für alle gelten. Also sprich, wir wollen nicht einfach die CO2-Bepreisung. Ähm, in dem eben wer, CO2, wer mehr äh, CO2 ausstößt, höhere Steuern und so weiter zahlen muss, auch beim Auto. Das wollen wir auch. Aber vor allen Dingen wollen wir, was die, die Autos angeht, ähm, gesetzlich verordnetes Downsizing. Also die dürfen nicht so groß, die müssen kleiner werden, die müssen viel verbrauchsärmer werden, die müssen leichter werden. Denn es geht natürlich ums CO2, aber es geht auch um viele andere Ressourcen, um Kupfer, um Koltan, um. Platin und alles Mögliche, was in diesen Riesenkarossen verbaut ist und was natürlich auch klimaschädlich, aber vor allem menschenschädlich und umweltschädlich ist. Wir wollen eine andere Straßenverkehrsordnung, in der eben nichts Auto im Zentrum steht, sondern die Menschen. Und natürlich gehört dazu ein Tempolimit, das nur um einige Punkte zu nennen. Das Zweite ist, wir wollen die öffentliche Regie über den Verkehrssektor zurückgewinnen. Das gilt einerseits natürlich für den ganzen Transportverkehr. Das ist ja wirklich aberwitzig, wie sich seit der Liberalisierung der Märkte, also der Verkehrsmärkte Anfang der 1990er Jahre eine unglaubliche Flut von LKWs über ganz Europa, aber auch darüber hinaus ergießt. Das ist politisch gewollt gewesen und davon muss, es, davon muss man runterkommen. Da gibt es verschiedene Instrumente. Eine ist natürlich, die ähm, wirklichen Kosten des Verkehrs, auch den Transportkosten anzulasten. Aber eine andere ist eben auch, Einschränkungen durchzusetzen. Das Sonntagsfahrverbot bei LKWs kennen wir schon, aber es braucht mehr. Und wir brauchen ähm, in den Städten die Souveränität der Kommune über die Gestaltung der Verkehrsverhältnisse. Wir haben in größeren Städten inzwischen alle möglichen Angebote von allen möglichen Autokonzernen, Car2Go und weiß der Geier, was da alles in die Städte eingekippt wird. Aber dort, wo ohnehin schon total viel Angebote sind und in den ländlichen Regionen oder am Rand der Stadt, wo vielleicht neue interessante Angebote nötig werden, da werden die nicht ge gemacht, weil sie keinen Gewinn bringen. Das heißt, das ist Unsinn. Die Kommune muss darüber entscheiden, wo Carsharing-Plätze an angesiedelt werden, welche zusätzlichen Rufangebote nötig sind und, ähm, und wie übrigens auch der Lieferverkehr in den Städten organisiert wird. Dritter großer Punkt ist natürlich die Investition in Alternativen. An erster Stelle muss der öffentliche Nahverkehr in Stadt und Land ausgebaut werden und überall muss eine Mobilitätsgarantie für alle hergestellt werden. Das heißt, niemand darf aufs eigene Auto angewiesen sein, auch wenn er hinter Tupfingen lebt. Wir brauchen ein starken Bahnausbau nach wie vor, Elektrifizierung, Strecken reaktivieren, Bahnhöfe gastlich und barrierefrei machen. Wir wollen Züge statt Flüge als eine Alternative zum Flugverkehr anbieten, aber das ist auch ein Konflikt, den wir haben. Ich bin der Meinung, man muss äh, im, selben, im selben Maße Kurzstreckenflüge verbieten. Damit konnten sich die Klimapolitiker oder die ökologisch ausgerichteten in unserer Fraktion nicht durchsetzen. Ähm, deshalb ist die Formulierung da etwas schwammiger, aber im Kern geht es genau darum. Ähm, vorletzter Punkt, es ist genug Geld da. Im Verkehrssektor braucht es gar keine sozusagen neuen Quellen, sondern es muss umverteilt werden. Wir haben gigantische, Subventionssummen für fossile Verkehre, immer noch über 20 Milliarden Euro im Jahr, die müssen natürlich abgebaut werden und die, die Einnahmen, die dadurch entstehen würden oder die Ausgaben, die wegfallen, können für andere Bereiche eingesetzt werden, eben genau für den Ausbau der Öffis. Ähm, wir brauchen auch, das finde ich total wichtig, eine Umverteilung, was die Baukapazität angeht. Es ist aber witzig, dass immer noch neue Autobahnen gebaut werden. In Klammer übrigens auch unter grünen Verkehrsministern, wie jetzt aktuell in Hessen. Stattdessen brauchen wir eben die Planungs- und Baukapazitäten für den Ausbau von Bahnstrecken beispielsweise, die ganz oft daran scheitert, dass es das nicht gibt. Oder Straßenbahnen in den Städten, deren Ausbau total lange dauert, weil zu wenig Planer da sind, zu wenig Ingenieure. Das gilt übrigens auch für den Fahrzeugbau. Also es gibt richtig viele, viel großen Bedarf an neuen Bussen und Schienenfahrzeugen und es gibt viel zu wenig Produktionskapazität. Letzter Punkt. Umverteilung gilt auch für die Fläche. Also wo Autos stehen, können keine Menschen gehen, können keine Radstreifen oder Spielplätze entstehen und keine Bäume wachsen. Das alleine zeigt so ein bisschen, in welche Richtung die Veränderung in den Kommunen dringend notwendig ist. Und letzter Punkt, solche Veränderungen sind ähm, sozial gerecht, weil diejenigen, die am wenigsten Auto fahren und am meisten belastet oder am wenigsten Auto besitzen und am meisten belastet sind durch Autoverkehr oder enge Wohnquartiere, sind die armen. Also ist der ärmere Teil der Bevölkerung übrigens auch Kinder, Alte, auch Frauen. Also da gibt es deutliche Unterschiede in der Nutzung von Autos, aber auch in der Betroffenheit durch die Belastung. Deshalb kommt es eben den Schwächeren und Ärmeren deutlich mehr zugute, wenn es eine sozial-ökologische Verkehrswende gibt. Und das steht für uns auch tatsächlich im Zentrum. Genau, die Corona-Krise. Wurde vorhin schon angesprochen, hat jetzt ein paar Schlaglichter aufgeworfen, die aus meiner Sicht eigentlich dazu ähm, einladen, noch einen Zahn zuzulegen und einen Schritt weiter zu gehen. Aber da kommen wir vielleicht gleich in der Diskussion drauf und ich höre jetzt mal hier auf. Ja, vielen Dank, Sabine, für deinen sozusagen trotz der kurzen Zeit umfassenden Überblick über die ja, Klimagerechtigkeitsprogrammatik der Linken in dem betreffenden Aktionsplan, den haben wir auch hier im Chat verlinkt für alle, die sich das nochmal genauer ähm, durchlesen möchten. Ähm, vielen Dank auch, dass du die verschiedenen sagen wir mal sozialen Fragen, die auch mit der Mobilitätswende zusammenhängen, aufgezeigt hast und auch mit der Klimawende allgemein im Gebäudesektor oder eben, äh, eben in der Mobilität bei der Frage der Verteilung der Ressourcen für Bau von öffentlichen Verkehren oder von Straßen oder ähm, durch die Belastung, die praktisch ärmere Schichten vor allem durch Verkehr ausgesetzt sind. Jetzt ist es natürlich neben der Programmatik so, dass, und, und die Programmatik ist wichtig, man muss ja wissen, wo man hinkommt, aber die, die nächste Frage ist immer, wie von... Ähm, ja, das ist ja dieses geflügelte Wort, äh, ein, ein, ein, echter, ein einziger Schritt echter Bewegung ist wichtiger als äh, Dutzend Programme oder so. gab es ja irgendwann mal bei, bei Marx. Und jetzt ist äh, die Frage, wie können wir darauf dazu kommen, dass wirklich etwas passiert? Ich meine, es, es sind ja schon ein paar Dinge passiert und die Bewegung von Fridays for Future in ihrer Größe zeigt ja, dass, dass etwas passiert. Aber wie können wir konkret wirkungsmächtig werden in dem Sinne, dass, dass sich auch wirklich was ändert? Bevor ich zum nächsten Redebeitrag überleite, möchte ich noch darauf hinweisen, dass die äh, Rosa Luxemburg Stiftung, die gibt ein ungefähr dreimal im Jahr erscheinendes äh, Magazin heraus, das nennt sich einfach Luxemburg und die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich, ich halte sie hier gerade hoch, fast ausschließlich, also ja, größtenteils äh, hat sie als Schwerpunkt das Thema Mobilitätswende und da alles, vieles von dem, was Sabine gerade dargelegt hat, ist da auch in einem Beitrag ähm, von ihr nochmal nachzulesen. Da wollten wir euch nur darauf hinweisen. Ich werde nachher auch gleich den Link auf Facebook und hier in den Chat posten, damit ihr die Ausgabe auch online, die könnt ihr auch online einsehen. Ja, ähm, Mario, du bist ja einer der Redakteure dieser Zeitschrift und konkret dieser Aus Ausgabe mit dem Schwerpunkt Mobilitätswende und jetzt im Hinblick auf diese, du hast einen im Online-Part, im Online-Supplement Online zu dieser Zeitschrift, ist ein Artikel von dir, in dem du dich eben beschäftigst mit der Frage, wie man eben einen Schritt echter Bewegung machen kann, gehen kann. Und der, der Beitrag trä trägt den, ich sag mal seltsamen oder überraschenden Titel, der Mietendeckel der Mobilität. Und da würde uns jetzt interessieren, was genau meinst du da damit? Ah, danke, Filippo. Ähm, du hast es schon angedeutet. Ne? Krisen und neue Bewegungszyklen sind ja immer, die, die öffnen immer ein Gelegenheitsfenster für linke Politik. Das war vor zehn Jahren so mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Damals ähm, auch im Bereich Mobilität, wo wir schon mal so ein großes Projekt äh, versucht haben anzustoßen. Und damals hat, könnte man sagen, die Abwrackprämie sozusagen die Initiative dann, ähm, naja, gestoppt, <lacht> könnte man sagen, abgebrochen. Äh, und jetzt, zehn Jahre später, ist es sozusagen wieder so. Krise und ein neuer Bewegungszyklus äh, kommen zusammen und öffnen da wieder was. Der Unterschied ist natürlich, dass ähm, mittlerweile das Zeitfenster, wo wir wirklich mal äh, Schritte vorwärts kommen müssen, immer dringlicher, immer kürzer wird sozusagen. Und, äh, aber auch da passiert ja eben vieles. Jetzt reden alle über die Corona-Krise und wie damit die Automobilindustrie wieder in die Krise gekommen ist. Wenn man genauer hinguckt, merkt man aber, ähm, nee, nee, nee, das, das, da ist ja schon länger was im Aufbau schon wieder. Ähm, man muss sagen, spätestens Herbst 2019 äh, gab es sozusagen eine Krise insgesamt äh, der Wirtschaft, in der Produktion, aber vor allem in der Automobilindustrie. Also anders als vor zehn äh, Jahren, 2009 äh, war das ja die Subprime-Krise, die dann sozusagen äh, äh, eine Finanzmarktkrise nach sich gezogen hat und dann sich überall ausgeweitet hat. Diesmal ist der Kern ganz woanders, hat nichts mit Finanzmarktkrise im engeren Sinne jetzt zu tun, sondern mit einer krassen Überproduktion, vor allem in der globalen Automobilindustrie. Und schon seit zwei Jahren erleben wir da einen absoluten Rückgang der Produktion. Allein in Deutschland über eine Million Pkw weniger und das war vor Corona. Ja, damals hat China sozusagen äh, das Ganze gerettet mit einer enormen Expansion des Marktes. Das wird diesmal so nicht passieren, weil auch China hat vor Corona zwei Millionen weniger Autos schon produziert. Also die haben, sind selber von der Überproduktionskrise äh, betroffen. Das heißt, am Ende des Jahres 2020 durch diese Kombination aus Überproduktion und Corona, jetzt könnten wir in Deutschland äh, bei etwa nur noch der Hälfte der Automobilproduktion von 2018 angekommen sein. Das ist also, wenn man so will, eine disruptive Art der Schrumpfung der Automobilindustrie. Ja, und jetzt wird irgendwie da versucht, mit Kaufprämien, mit der vagen Hoffnung auf Elektroautos, noch vagere Hoffnung auf Mobilitätsdienstleistungen, die gar nicht so viele Jobs bringen, ähm, möglichst lange Erhaltung der konventionellen Produktion mit irgendwas wie Digitalisierung, ähm, da, da irgendwie dagegen zu steuern. Und die IG Metall muss natürlich dabei, ist völlig klar, auf Arbeitsplatzsicherung, auf ihre äh, Mitglieder äh, achten. Das ist, ist ja auch richtig. Aber er hat eine total defensive Haltung. Er versucht, das irgendwie herauszuzögern, dass der Übergang schleichend ist. Vermeintlich realistisch, aber auch unrealistisch, weil das Beschäftigungsniveau auf diese Art auch nur annähernd zu halten, ist quasi unmöglich. Das hat unter anderem mit dem zu tun, dass man... Wirklich an Konzepten und Ideen ist mangelt, aber vor allem an dem Glauben, dass irgendwas anderes durchsetzungsfähig wäre. Ja? Aber wenn man nicht mal darüber anfängt zu reden, dann kann es auch keinen Möglichkeitshorizont geben, der ein bisschen weiter ist. Also insofern wollen wir eigentlich in die Debatte da immer wieder einsteigen, jetzt mal wieder, weil halt so ein Fenster geöffnet wurde, nicht zuletzt durch Fridays for Future und die Krise selbst. Aber unsere Vorschläge werden immer so ein bisschen als ähm, gefährlich eingeschätzt, ja? kann man auch nachvollziehen. Ja, wenn wir sagen, bis 2030, denn das ist das Zeitfenster, was wir ökologisch einschätzen, sozusagen da muss eine Mobilitätswende ein großes Stück weitergekommen sein, bis 2030 Ende des Verbrennungsmotors und Halbierung der Automobilindustrie. Klingt gefährlich, aber gar nicht mehr so bedrohlich, wenn wir sehen, die Halbierung hat jetzt krisenhaft quasi schon stattgefunden. Ja? Wir hingegen schlagen ja eher einen behutsamen äh, gesteuerten Wechsel vor. Jetzt passiert es ja alles ungesteuert. Ne? Und vor allem versuchen wir das zu verknüpfen mit Beschäftigungsperspektiven, die wir neu erschließen wollen. Weil eine andere Mobilität braucht nämlich unglaublich viel Arbeitskraft. Wir reden immer nur davon, was wir jetzt haben und dann geht das verloren irgendwie. Äh, statt zu gucken, was bräuchte man denn dafür. Vor allem wenn man beispielsweise, Sabine hat es gesagt, auf den öffentlichen Verkehr setzt. Da brauchen wir ganz viele Elemente alternativer Produktion, wie es früher mal hieß. Also die Entwicklung... Und Ausweitung von E-Bus-Systemen, ja, von Klein- und Rufbussen, spezialisierten Nutzfahrzeugen, vor allem von Schienenfahrzeugen, ja, vor allem von Straßenbahnen, auch S-Bahnen, Regional- und Fernzüge, Güterzüge, alles Mögliche. Wir brauchen sowas wie smarte Verkehrsleitsysteme, öffentliche aber. Wir brauchen teilweise den Bau von Energie- und Schieneninfrastrukturen neu, die Entwicklung aber auch von ökologisch verträglichen Leichtbaumaterialien, ja, die Produktion von Stahl mit null Kohlenstoffemissionen und, und, und. Also Produktionskapazitäten für eine Mobilitätswende, wie Sabine das vorhin genannt hat. Dann schaut man, wenn man nämlich mal kalkuliert, das haben wir mal versucht, und wir haben da auch noch gerade eine Studie am Laufen, durch die sozial-ökologische Mobilitätswende, wie wir uns das vorstellen, würden die verursachten Arbeitsplatzverluste durch die alternative Produktion überkompensiert. Und zwar reden wir jetzt nur über den Metall und der Elektroindustrie, also im Kernbereich der IG Metall. Ja, da reden wir noch nicht über die vielen Arbeitskräfte, die man für den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs bräuchte. Man reden auch nicht über die vielen Arbeitskräfte, die man für eine Ausweitung der sozialen Infrastrukturen äh, bräuchte, ja, Pflege, Gesundheit und so weiter. Ähm, also nur im Kernbereich der IG Metall. Da man so viel Arbeitskraft braucht, könnte man es sogar mit einer Jobgarantie verbinden, damit es sozusagen auch nicht angstbesetzt ist. Weil natürlich so eine Transformation heißt nicht, dass jeder Beschäftigte oder jede Beschäftigte dann im selben Betrieb oder in derselben Branche bleiben wird. sondern Man muss schon auch wahrscheinlich teilweise wechseln, auch wenn selbst wenn es innerhalb der Metall- und Elektroindustrie bliebe. Aber mit so einer Jobgarantie könnte man die Ängste nehmen. Irgendwie Metall selber schlägt ja ein Transformations-Kurzarbeitergeld vor, was auch mit Requalifizierung verbunden ist. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man sozusagen vom Automobilwerker zum Schienenfahrzeugwerker wird. Ja? Und dabei auch den Produzenten und Gebrauchswertstolz der Leute anspricht. Wir sagen immer, wie, was für eine hoch kompetente Leute, da sind ja auf einem Weltmarktführer in der Automobilproduktion, das heißt tolle Ingenieure, tolle Facharbeitskräfte, ähm, sind die nicht in der Lage, auch die notwendigen Produktionskapazitäten und die Güter sozusagen herzustellen, die wir für eine vernünftige, ökologische und gerechte Mobilitätswende bräuchten? Ich glaube schon. Man muss sie aber auch als selbst aktiv Gestaltende ansprechen und nicht nur als eine Art bedrohte Art, die, die, in der der Job mehr weggenommen wird, ja, sondern sie einzubeziehen. Und äh, generell muss man ja natürlich sagen, dass so eine große Transformation äh, ohnehin nicht geht, indem man sie einfach den Konzernen überlässt. Ja, die werden natürlich alles rausholen, was äh, ja eingesetztes Kapital, vor allem das fixe Kapital, so hergibt. Ja, Die werden das Pferd reiten, bis es tot ist, wie einer der Betriebsräte äh, das genannt hat. Ist aus deren Sicht auch völlig nachvollziehbar. Aber wir brauchen da... Sagen einen anderen Ansatz, beispielsweise mit äh, regionalen Transformationsräten, die die konkreten Schritte so einer Konversion ähm, besprechen, in denen sozusagen die Betroffenen der Region, die Beschäftigten in den Werken, aber auch Umweltverbände und so weiter drin drinsetzen und äh, besprechen, wie das funktionieren kann. Denn nur so kann man sozusagen alle Stakeholder einbeziehen und äh, Gedanken sozusagen für eine andere Mobilität öffnen. Und das verbinden in der Tat natürlich auch mit staatlichen Hilfen, aber jetzt nicht wie, wie mit Kaufprämien, sozusagen die man den Konzernen dann in den Rachen wirft, sondern staatliche Kapitalhilfen äh, zu binden an Entwicklung hin in Richtung alternativer Produktion und Beteiligung auch am Eigentum. Also alles andere als das, was jetzt beim Lufthansa-Deal rausgekommen ist, oder? wo man so eine stille Beteiligung hat, aber bloß nicht ins Geschäftsmodell eingreift. Warum denn nicht? Das ist so dringend notwendig, das wird, wenn wir schon Kapitalhilfen äh, bereitstellen, dann selbstverständlich an öffentliche Beteiligung das binden könnten. Ähm, und sonst eben nicht. Ja? Vielen Dank, Könnte ihr ja auch so versuchen. Äh, also das, was beim Kohleausstieg versucht wird, jetzt sagen, äh, Schritte weiter zu treiben und das Geld auch gezielgerichtet äh, für diesen Bereich einzusetzen. Das dürfte natürlich, wenn man jetzt realistisch guckt, gegen die Konzerne total schwer durchzusetzen sein. Also vor allem irgendwie eine öffentliche Beteiligung, gar Vergesellschaftung, ist relativ schwierig. Aber was nicht so undenkbar ist, wäre, wenn man sich anguckt, dass es einen unglaublichen Bedarf an diesen Produktionen äh, gibt, an diesen Gütern gibt, zum Beispiel Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen. Wenn man die heute bestellen will, muss man Ewigkeiten warten, bis zu zehn Jahren, weil es keine Produktionskapazitäten gibt, auch weil es keine Planungssicherheit gibt. Also wenn es Planungssicherheit gäbe von öffentlicher Seite, würde es nochmal anders aussehen. Aber warum nicht auch ein öffentliches Unternehmen für alternative Produktion, wo eben die notwendigen E-Busse, Straßenbahnzüge streng gemeinwohlorientiert äh, produziert werden. Das ist zwar etwas, was man sich auf Bundesebene vorstellen muss, aber warum eigentlich nur dort? Weil man könnte auch über regionale und kommunale Zusammenschlüsse nachdenken, wo progressive Kommunen, selber in so einem Verbund Produktionskapazitäten aufbauen. Wir diskutieren das gerade auch beim Wohnungsbau, wo wir dasselbe Problem haben, das zu sagen, dass wir eine ja auch teilweise hochkorruptionsanfällige Bauindustrie haben, wo es Engpässe gibt, ob man da nicht selber von öffentlicher Seite Baukapazitäten aufbauen müsste. Das würde ich genauso sehen bei der alternativen Produktion für die Mobilitätswende. Also da gäbe es durchaus... Ähm, Ansätze, wie man auch ohne jetzt frontal nur gegen die Automobilkonzerne zu gehen, äh, von Seiten der Linken sozusagen, so sind die Kräfteverhältnisse noch nicht, aber man muss in die Diskussion stellen. Auf jeden Fall, es ist ein dickes Brett. Wir müssen auch aufpassen, dass wir da nicht wieder so einen Gegensatz zwischen Gewerkschaften auf der einen Seite und Ökologiebewegung auf der anderen, wie bei der Kohle, äh, produzieren. Die Bedingungen dafür sind auch viel besser. Wir sehen es mit äh, gemeinsamen Erklärungen von BUND und IG Metall. Von, alle wollen mit allem for Future reden und das ist natürlich alles noch auf einer symbolischen Ebene, aber wenn man in die E-Mail-Teile äh, guckt, die ist nicht monolithisch, sondern da gibt es eigentlich auf allen Ebenen, von der Spitze bis äh, zu den Betriebsräten und dann Bewusstsein, dass man auch ökologischer werden muss und dass das zusammengehört. Trotzdem bleibt es ein dickes Brett, reden, reden, reden, würde ich sagen und diese Möglichkeitshorizonte überhaupt erstmal aufreißen. Leichter ist es wahrscheinlich bei der Mobilitätswende in den Städten, aber das gehört auch zusammen, man kann es nicht trennen. Ja? Aber leichter ist es, weil man da sagen, was Erfahrbares hat, weil man da sehr positiv umsetzbare Forderungen tatsächlich angehen kann. Ja? Also wenn man sich so ein allgemein orientierendes Ziel von einem Umweltverbund von 80% Prozent bis 2030 äh, vorstellt. Umweltverbund ist äh, die Kombination aus öffentlichem Nahverkehr, Fußverkehr, Radverkehr. Ja? 80% Prozent in den Städten. Klingt unmöglich, ist es aber nicht, weil einige Städte machen es schon vor und es gibt viele Ansatzpunkte, um in die Richtung zu gehen. Ja, Mobilität für alle wäre so eins, was von linker Seite ein zentraler Punkt wäre, weil leicht angehbar, total positiv. Also vom Nulltarif für Schülerinnen und Auszubildende, den haben wir ja in vielen Städten, zum Beispiel in Berlin schon, das auszuweiten auf Seniorinnen, Hartz-IV-Empfängerinnen, weiterzugehen, den gut sozialdemokratischen Vorschlag des 365-Euro-Tickets äh, anzugehen. Ja. Perspektive aber Nulltarif, weil soziale Infrastrukturen müssen für alle zum Nulltarif bereitgestellt sein. Alles Dinge, die nicht unmöglich sind, sondern die in bestimmten Städten von Tallinn bis Luxemburg bereits auch schon gemacht werden. Also auch der Nulltarif. Ja. Man könnte es sogar kofinanzieren, zum Beispiel durch eine Nahverkehrsabgabe bei Unternehmen. Das ist eine Sache, die man auf Länderebene machen kann. Es stellt auch zugleich einen sehr schönen Gegnerbezug da, weil die brauchen natürlich auch, die Leute müssen zur Arbeit kommen. Ja. Das ist realistischer, als immer nur zu sagen, die klammen Kommunen müssen das irgendwie finanzieren. Ja. Und dann sagt die BVG in Berlin zum Beispiel, ja, aber so viel Geld haben wir gar nicht. Genau, eine Nahverkehrsabgabe, um diese Dinge dann auch zu finanzieren. Da haben wir Kooperationsmöglichkeiten, weil jetzt steht zum Beispiel im Herbst die verschobene Tarifrunde im Nahverkehr an und da gibt es schon seit, über eineinhalb Jahren gemeinsame Gespräche für eine Kampagne, gemeinsame Kampagne von Verdi, und Fridays for Future, Rosa Luxemburg Stiftung und der Linken äh, und anderen, äh, wie man das nutzen kann, damit zu sagen, ey, das ist nicht eine reine Tarifrunde, wo es übrigens auch gar nicht um Lohn in erster Linie geht, das auch, sondern um Personal, weil sozusagen es fehlt massiv an Personal in diesem Bereich, sondern es geht darum, hier einen Bereich zu stärken, der für alle wichtig ist, wenn man über gerechte Mobilität redet. Und dann reden wir natürlich auch über das Geld. Klar, wir schätzen, dass man äh, 20 Milliarden Euro an Investitionsmitteln für die Kommunen bräuchte, um den Ausbau des ÖPNV vernünftig hinzubekommen mit einer angemessenen Personalbemessung. Ja? Also den Verdi-Spruch äh, aus der Pflege, hier auch anwenden, mehr von euch ist besser für alle. Auch in der Tarifrunde ÖPNV. Wenn man allein, Sabine hat es angesprochen, die umweltschädlichen Subventionen für Auto- und Flugverkehr mal zusammenrechnet. Äh, der schöne äh, äh, Atlas von äh, Böll-Stiftung und VCD haben das mal gemacht. 29 Milliarden kommen da zusammen. Ja? Die kann man natürlich umlenken für den Ausbau des Umweltverbundes. Ja? Gut, auch mal wieder eine Bundesregierung wird so schnell nicht passieren. Aber wir können sozusagen drängen, dass man Investitionen auch durch Kreditaufnahme machen kann, also gegen die Schuldenbremse und gucken, dass wir Spielräume auf Landes- und Kommunalebene so weit ausreizen und immer wieder auch für eine Ausweitung drängen äh, mit einer entsprechenden Bundesratsinitiative, aber auch mit sowas wie rebellisch regieren, also die Schuldenbremse weitestmöglich auszulegen und auch wissen, wie man die umgeht, etwa durch Einrichtung von Anstalten öffentlichen Rechts, die dann selber wieder Kredite aufnehmen können, die nicht in die Schuldenbremse fallen und ähnliches mehr. Ja? Da wird ja auch zum Beispiel in Berlin gerade drum gestritten, äh, S-Bahn-Privatisierung oder nicht. Ähm, das ist ja so eine Debatte gerade da. Ich mache es mal nicht zu lang. Lass war deswegen den ganzen Bereich Bahn und Flugverkehr, da hat Sabine schon was gesagt, äh, aus und komme noch zu dem Punkt, wo, wo auch ganz viele bereits mit tun, nämlich man braucht auch den Platz für den Umweltverbund, aber auch für Erholung, für Spielen, für grüne Schneisen, für sowas wie Flächengerechtigkeit in der Stadt. Ja? Corona hat gezeigt, dass da auf einmal was geht, was irgendwie vorher total zäh war mit den ganzen Pop-up-Fahrradwegen und so weiter, ne? also in einigen Städten zumindest. Ja? Aber diese Richtung ließe sich eigentlich auch weitertreiben. Das ist zwar Bundesrecht, ja, man kann nicht einfach sozusagen alles jetzt in autofreie Zonen machen, aber man hat ein großes Experimentierfeld äh, mit Begegnungszonen, mit Spielstraßen, mit Shared Spaces, ähm, mit einer Teilsperrung, sozusagen, die nur vorübergehend ist, für Straßenfeste, aber auch sozusagen um äh, zum Beispiel Fußgängerzonen ganz klassische Geschichten äh, auch schon der 70er Jahre anzuwenden, ja, die man leicht umsetzen kann, jetzt ohne den ganzen Stadt Straßenraum gleich umzubauen, sondern einfach durch Poller, die den Straßenverkehr sozusagen anders regeln. Und, aber auch durch äh, die Neuaufteilung der Spuren auf den Hauptverkehrsstraßen. Ja? Warum nicht jetzt wie jetzt gesehen eine Spur für äh, den Radverkehr? Busspuren gibt es eh schon. Und dann gibt es eben nur noch eine Spur, wenn überhaupt, äh, für den Automobil äh, klassischen äh, Individualverkehr. Ja. Da müssen möglicherweise die Parkplätze weichen. Ja. Das gibt dann natürlich auch Auseinandersetzungen, aber es gibt wahnsinnig viele Mobilitätswendebündnisse im Kiet, in den Kiezen, in ganz vielen Städten. Die sind noch zersplittert. Aber auch da wäre es total sinnvoll, sozusagen die zusammenzubringen, stärker. Ähm, weil auch unter Autofahren gibt es große Sympathie dafür, dass sagen, es mehr Platz braucht für den Fußverkehr, für spielende Kinder, für Grünstreifen, für ja weg von, von diesen Staus sozusagen wo der, äh, und den Parkplätzen, wo der automobile Individualverkehr sozusagen die halbe Stadt besetzt hat. Auch da können problematische Kommunen, Bezirke, Mobilitätsinitiativen die Grenzen der Gesetzeslage ausweiten. Und es gibt auch da viele Positivbeispiele, wie zum Beispiel Madrid. Ähm, Sabine hat es angedeutet, Entschleunigung, ja, es ist längst Zeit für ein Tempolimit, es gibt Mehrheiten in der Gesellschaft, auch das wieder eine Bundesfrage, solange wir keine Bundesregierung haben, kann man sozusagen nur über Initiativen und Bewegungen drücken, drücken, drücken, aber Tempolimit in den Städten, Stichwort Tempo 30, da muss man nicht auf den Bund warten. ist ja jetzt schon so, dass stufenweise aufgrund von Klima- und Gesundheitsgefährdung äh, die zentralen, vielbefahrenen Achsen schon Tempo-30-Zonen sind, dass ähm, Wohnstraßen immer stärker Tempo-30 sind. Auch in den Dörfern könnte man das übrigens mehr, viel mehr ausweiten als bisher. Ähm, das sukzessive auszuweiten, auch hier die Grenzen des Möglichen der Gesetzeslage auszutesten. Ich ja? ähm, möchte mal sehen, wenn der Bund Einspruch erhebt oder ähm, andere, dass, dass man auf einmal da die Kompetenzen überschritten hat. Dann möchte man doch wie beim Mietendeckel gerne mal sehen, wie das ausgeht. Angesichts äh, von einer Argumentation, auch nach rechtlichen Argumentation von gesundheitspolitischen Gefährdungen äh, und Klimanotstand. Ja. In Madrid wurde genau so eine Innenstadtzone, äh, die weitgehend autofrei ist, durchgekämpft, ähm, wo dann die Konservativen gegen geklagt hatten und die Gerichte gesagt haben: Nee, aufgrund der gesundheitspolitischen äh, äh, Argumente sozusagen ist es völlig rechtens, das so durchzusetzen. Und äh, konnten dabei bleiben. Ja. Also diese neue Konstellation von ähm, einerseits Krise, andererseits einem neuen ökologischen Bewusstsein, möchte ich mal sagen, so als altökologischer, äh, ich kam über die Ökobewegung der 80er, späten 80er in die Politik sozusagen, äh, ist es für uns ein totales Gefühl von äh, Rückenwind, endlich wieder, äh, wo aber auch kleine Schritte möglich sind, die in der Summe, mehr ermöglichen und überhaupt das Thema auf einen anderen äh, Stellenwert sozusagen äh, ähm, bringen und Fortschritte erfahrbar werden lassen. Und das verbinden mit einem anderen Herangehen. Ja? Äh, völlig zu Recht hat Markus ja vorhin gesagt, sozusagen, wie, wie teilweise auch enttäuschend es immer wieder ist, in solchen Aufbrüchen dann die Rückschläge zu erleben, äh, wie das läuft. Aber Bewegungen, Sabine hat es angedeutet, haben ja einen, einen äh, Haufen runter und sind nicht dauerhaft, sondern sie übersetzen sich in viele kleinteilige Dinge. Die Leute werden politisiert, radikalisiert teilweise, gehen in andere äh, Organisationen oder orientieren sich neu. Also dass zum Beispiel wesentliche Teile von Fridays for Future, vor allem Leipzig, Berlin, aber auch anderen andernorts, jetzt so stark in diese Richtung gehen. Wir müssen mit den Gewerkschaften da zusammengehen und keine Konfrontationen, im schlechten Sinne machen, sondern zum Beispiel Tarifauseinandersetzungen dafür nutzen, nicht nur im Nahverkehr, sondern auch bei der nächsten äh, Tarifauseinandersetzung zum äh, öffentlichen Dienste generell, ist doch ein ziemlicher Fortschritt ähm, auch vom Bewegungshandeln, aber der uns auch wieder Möglichkeiten eröffnet. Und äh, auf die, die vielen kleinen Initiativen, die es gibt, ja? nicht immer nur auf die großen, wie Fridays for Future gucken, sondern die vielen Mobi-Initiativen in den Kiezen sozusagen, die eine Größenordnung, eine kritische Masse äh, erreichen, dann passieren Dinge. Und von dort aus wiederum die großen Fragen immer wieder zu stellen. Ja? Nicht im Kleinen zu verhaken sich dann, sondern immer wieder an die großen Fragen der ökologischen Transformation, auch der Automobilindustrie zu stellen. Ich glaube, dieses dialektische Miteinander was immer wieder auch zu, zu Rückschlägen führen wird, zu Enttäuschungen sozusagen, aber das müssen wir immer wieder herstellen und die Erfolge, die wir da haben, auch feiern, weil das kann auch wahnsinnig Spaß machen. Ja, vielen Dank, Mario, für, für deine Darstellung und mit welchen Schritten und an welchen Punkten mit welchen Bündnispartnern wir ein paar Schritte weiterkommen können. Und nachdem wir jetzt die drei... Inputs ähm, gehört haben, äh, kann, möchte ich, äh, also freue ich mich, dass schon sehr, sehr viele Fragen eingegangen sind über den Chat oder über den Chatchen äh, Zoom und auch auf Facebook. Und das war immer bei, bei den Veranstaltungen, die Theo Bergmann moderiert und gemanagt hat, immer sehr wichtig, dass die dass eine Diskussion stattfindet. Und ja, deshalb möchte ich jetzt einfach schon ein paar ähm, der Fragen an, an unsere Gäste stellen. Und ich Verschaffe mir kurz einen Überblick in dem Pad, wo ich diese Fragen gesammelt habe. Einen kleinen Moment bitte. Ähm, gut, ich würde jetzt vielleicht damit anfangen mit einer Frage an äh, Sabine. Und zwar, ich suche sie kurz heraus. Ähm, genau, ähm, zur Frage... Ähm, da geht es um, um den Zusammenhang von Wohnen und Mobilität und, und, und, und Klima- und Umweltschutz. Äh, die Verteuerung und Verknappung des Wohnens führt dazu, dass die Leute aus dem Ballungsraum Stuttgart, das könnte aber auch jeder andere Ballungsraum sein, wegziehen müssen in Gegenden ohne akzeptable Nahverkehrsanbindungen. Da beißen sich doch zwei ökologische Ziele, ähm, da man ja die Zentren nicht weiter bebauen möchte. Genau, ich würde fast vorschlagen, dass wir fragen. Einzeln beantworten und, und nichts sammeln in dem Fall. Ich denke, weil die Fragen ja auch sichtbar sind im Chat. Sabine, bitte Ja, ich meine, die Antwort ist ja schon gegeben in der Frage, ähm, wie die Verhältnisse jetzt sind. Wobei ähm, ich dazu sagen möchte, dass es natürlich, ich sage jetzt mal, davor schon hochproblematisch war, dass sich... Siedlungsstrukturen entwickelt haben oder auch ähm, eben die Kommunen und die, die Landkreise Siedlungsstrukturen geschaffen haben, die dazu geführt haben, dass die Leute ein Auto brauchen, also Neubaugebiete ohne ÖPNV-Anschluss, die übrigens immer noch entstehen. Das ist ja total absurd und auch eine echte, ein echter Skandal ist das eine und das andere sind eben die wachsenden Mietpreise in den Städten, die ähm, ja zu einem relevanten Teil durch die Immobilienspekulation verursacht sind, wie wir wissen. Und ähm, der zweite Punkt, also die Frage der Mietpreise, da ist die Linke ja schon aktiv, sich dagegen aufzustellen und ähm, angefangen von der Frage der Boden, des Bodenbesitzes und des ähm, der Mietendeckel, das ist wahrscheinlich die prominenteste Forderung, bis zur Forderung, dass eben neue gemeinnützige ein neuer gemeinnütziger Wohnungssektor entstehen muss und dass es deutlich mehr Sozialwohnungen braucht. Also da haben wir wirklich ein ganzes Portfolio, aber das ist natürlich nichts, was wir jetzt schnell durchsetzen können. Und in der... In dieser Zwischenphase, wo eben faktisch Leute rausziehen, finde ich, muss es, es ist eine total wichtige ähm, Forderung, die Linke auch überall vor Ort erheben können und sich dafür auch engagieren, dass es eben vernünftige ÖPNV-Anbindungen ähm, überall gibt. Das finde ich, ist schon eine Mindestanforderung und womöglich natürlich auch Fahrradwege, die für alle sicher befahrbar sind, weil also, genau. Das ist natürlich nicht, wenn man 20 Kilometer draußen wohnt, aber bis 10 Kilometer ist es schon auch eine mögliche Alternative, wenn es solche Infrastrukturen gibt. Vielen Dank, Sabine. für Die Tatsache, ähm, dass ich jetzt genannt habe, dass viele Fragen gestellt wurden, soll euch auch übrigens nicht davon abhalten, weitere Fragen in den Chat noch zu stellen, genau, und auf Facebook. Ähm, jetzt würde ich gerne eine. Weitere Frage auswählen und alle anderen können wir auch nach in der dritten Phase der Veranstaltung, könnte die auch gerne nochmal persönlich in, in Zoom noch mal stellen, weil wir nicht dazukommen werden, alle sozusagen noch öffentlich und im Livestream zu beantworten. Da ist eine Frage, die ich, sagen wir mal, relativ wichtig finde jetzt hier in Bezug auf Baden-Württemberg und auf das Verhältnis zu den Gewerkschaften. Und zwar fragt ein Kollege auf Facebook, ähm, was, was ist die Rolle des elektrischen Autos in der Mobilitätswende, wie wir von links sie uns vorstellen? Ähm, ich, der, der, der, äh, der, die Frage wurde gestellt während dem Beitrag von Mario, deshalb wollte ich die Frage kurz zunächst an Mario geben. Aber ich denke, Sabine, wenn du auch noch ähm, Ergänzungen hast, dann natürlich jederzeit gerne. Ja, wir sind große Fans von E-Mobilität und zwar zum Beispiel Straßenbahnen, Züge, ähm, s bahn Whatever, ja. Das ist der wichtigste Teil. Wenn wir von einem Umweltverbund von 80 Prozent in den Städten mindestens mal reden, dann ist das sozusagen der Kern, über den in der Öffentlichkeit aber so wenig geredet wird, obwohl es da um E-Mobilität geht. Für den verbleibenden Rest, sagen wir mal, von Individualverkehr, in der Tat, das müsste natürlich, auf E-Mobilität umgestellt sein. Weg mit den Verbrennern, haben wir ja gesagt, bis 2030. Das sollte leicht zu schaffen sein, eigentlich. Und da braucht man auch diese Antriebsstrecke. Aber zu glauben, dass die E-Mobilität uns einerseits die ökologische Problematik löst und zugleich die Arbeitsplätze sichern, ist ein Irrglaube. Denn man kann nicht genauso viele E-Autos bauen. Erstens, weil es ökologisch überhaupt nicht nachhaltig wäre. Ähm, weder sozusagen, was die, gerecht, äh, die, die Flächengerechtigkeit angeht, den, den Verbrauch sozusagen dort, äh, die, die Ungerechtigkeit in der Verteilung von Mobilität, aber vor allem in der Rohstofffrage, nicht zuletzt bei Lithium und anderen seltenen äh, Rohstoffen, äh, ist sozusagen die Frage äh, der, der, der Produktion von so vielen äh, E-Autos äh, überhaupt nicht gelöst. Selbst wenn man Ersatzstoffe findet, sind damit natürlich immer noch, die Produktion von Autos verbunden in, in großer Zahl. Also ökologisch keine Lösung, aber auch beschäftigungsmäßig keine Lösung, weil die E-Autos damit sehr viel weniger, extrem viel weniger Teilen gebaut werden. Das heißt, viel weniger Beschäftigung brauchen und auch nicht so hochqualifizierte, wie wir sie jetzt bereits haben. Selbst wenn man sozusagen die Batterieproduktion ins Land holen würde, wo wir ja kaum was haben bislang, würde es überhaupt nicht kompensieren. Also E-Mobilität... Ist eine falsche Hoffnung, wenn man sie glaubt, nur durch einen Antriebswechsel sozusagen hätte man das Problem gelöst. Nee, wir brauchen tatsächlich äh, einen Wechsel im Mobilitätsdenken äh, insgesamt. Und da drin kann die E-Mobilität mit Blick auf Autos einen kleinen, aber wichtigen Teil einnehmen. Ich würde vielleicht einen Punkt noch ergänzen: also die Elektroautos, die es für den Restverkehr sozusagen braucht, die müssen natürlich klein, leicht äh, und sparsam sein. Also ein Porsche Cayenne Elektro mit zwei Monsterbatterien oder auch dieser ähm, Tesla, dieses Tesla Monster, das ist einfach absurd und das ist auch eine soziale Ungerechtigkeit. Jetzt auch mit diesen Elektroautokaufprämien, das ist einfach krass, weil es vor allen Dingen den Gutverdienenden zugutekommt und eben öffentliche Mittel für individuelle ähm, high, äh, äh, Hochverbrauchsmobilität ähm, eingesetzt werden. Und der zweite Punkt, den ich noch sagen möchte, ich finde, es ist auch eine total wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzung, schon um diesen Begriff. Also die Regierung spricht immer von Elektromobilität. Das machen übrigens auch leider viele Verbände, also aus dem Spektrum der Umweltverbände auch. Und sie meinen damit Elektroautos. Und da, das ist sozusagen schon die ideologische Falle, und das hat Mario schon angesprochen, für uns findet Elektromobilität auf der Schiene statt, vor allem und öffentlich. Genau. Also ein wichtiger Punkt, und ähm, da braucht es dringend... Ähm, Immer wieder gegen Positionen, gegen diese Ausrichtung auf die Weiterführung der individuellen Mobilität mit riesigen Elektrobatterien. Vielen Dank, Sabine, für die Ergänzung zu Marios Antwort. Ähm, jetzt würde ich gerne noch eine oder zwei Fragen in Kombination auswählen, aus denen, die gestellt wurden. Bisher ähm, die ein bisschen internationale Aspekte aufgreifen. Ähm, äh, das, das erste ist eher an Sabine gerichtet, wie, wie gesagt auch immer offen, auch für alle anderen äh, äh, von, von euch. Ähm, da wurde gefragt, weil Sabine hatte davon gesprochen, dass es eben nicht darum gehen kann, dass, in, äh, äh, dass erneuerbare Energien praktisch jetzt aus, aus äh, in einer Art von neuen Imperialismus in, in anderen Ländern praktisch gewonnen werden und da ist die Frage, ja, wie, wie sind internationale und nicht imperiale Strukturen der Zusammenarbeit beim, beim Thema erneuerbare Energiegewinnung äh, möglich? Und die zweite Frage, die ein anderer Teilnehmer noch gestellt hat und die eher an Mario gerichtet hat war: Ich lese sie mal vor und die Fragestellerinnen und Fragesteller können gerne auch im Kommentar noch Präzisierungen einfügen, falls ich die Fra Fragen nicht richtig interpretiere. Der andere Diskussionsbeitrag, der internationales ähm, betrifft, sagt. Deutschland hat viele tolle Ingenieurinnen und Ingenieure, die vieles können, und andere Länder haben große Arbeitslosigkeit, vor allem unter jungen Leuten. Wie sieht es mit internationalistischen Aspekten der Transformation, der Transformation wahrscheinlich vor allem jetzt im Bereich der, der Mobilität aus? Genau. Ja, ich kann ja einfach mal anfangen, was diese die Frage der internationalen Zusammenarbeit unter, ich sage jetzt mal, ähm, Aspekten der Gleichberechtigung und der ähm, gleichen Würdigung von Interessen und Anliegen angeht, da sind wir bisher noch nicht gut aufgestellt, finde ich. Also das sieht bei der Stiftung vielleicht anders aus, weil da eben diese internationalen Büros sind und da auch mehr Kapazität ist. Was die Bundestagsfraktion angeht, haben wir da noch keine wirklich griffige Vorstellung davon, wie das ähm, stattdessen aussehen könnte. Also aus meiner Sicht wäre es notwendig, sowas wie diese ähm, regionalen Transformationsräte, die Mario skizziert hat für die Industrieregionen in Deutschland, wo jetzt die Umbaunotwendigkeiten ähm, besondere Herausforderungen stellen, sowas auch auf transnationaler Ebene zu entwickeln. Das gilt einerseits für Europa, wo ja eben jetzt auch das Thema Jugendarbeitslosigkeit eine große Rolle spielt, aber das würde aus meiner Sicht eben auch gelten müssen für ähm, globale äh, Zusammenarbeit unter den herrschenden verhältnissen sind die machtungleichgewichte aber so gigantisch, dass ich mir jetzt da gar keine schnelle lösung vorstellen kann, sondern die erst, das erste ziel aus meiner sicht ist, dass wir in den ich sage jetzt mal imperialen ländern darüber reden, ein bewusstsein dafür schaffen und sich sozusagen auch in der Breite der Bevölkerung, also dass diese Frage eine gewisse Hegemonie bekommt und nicht mit der größten Selbstverständlichkeit alle möglichen Ressourcen ähm, sozusagen verplant und vernutzt werden, die uns gar nicht gehören eigentlich. Ich finde, ein bisschen ein Schlaglicht ist jetzt ähm, auf diese Frage gekommen durch die Corona-Epidemie in den in den Schlachthöfen, in den Fleischfabriken, wo plötzlich sichtbar wird, hoppla, hier ist im Grunde der globale Süden vor der Haustür. Also da schuften Leute für uns, die wir sonst gar nicht sehen. Aber sowas gibt es eben im globalen Verhältnis auch. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Energiefrage, aber eben auch. Ich bin, kann da keine, kein fertiges Konzept anbieten. Und ich, mal, also ich kann mal versuchen, äh, da dran zu gehen, weil die internationale Frage ist natürlich eine sehr komplexe und verwobene. Aber wenn man sich anschaut, unser Exportmodell, wo man auch ran muss, ja, ähm, das ist natürlich auch so eine schwierige Frage, weil da so viele Arbeitsplätze dran hängen. Aber das ist extrem ungerecht und äh, hat zu diversen Krisen, nicht zuletzt der Euro-Krise, ja auch äh, gewaltig mit beigetragen. Also da müssen wir schon ran. Wenn wir uns jetzt die Automobilindustrie anschauen, da sehen wir natürlich Produktionsketten, die in andere Länder gehen, zum Beispiel vor allem Osteuropa, aber auch anderswo, wo wir Länder in wahnsinnigen Abhängigkeit von dieser Produktion für ganz fremde Bedarfe, also die produzieren gar nicht für ihre eigenen Bedarfe, sondern für den Weltmarkt äh, äh, und, und für die guten Profite der Automobilkonzerne, die sich halt billigere Standorte suchen. Wenn wir also von Mobilität reden, müssten wir doch eher darüber reden, was wären denn Produktionen, die für die Bedarfe im Land, denn die wollen ja auch eine Mobilitätswende, eine vernünftige und nicht immer die tollen Autos aus Deutschland kaufen oder eben die dann dort in Tschechien zum Beispiel produziert werden, dann auch eine Mobilitätswende hinbekommen und davon brauchen sie auch diese entsprechenden Güter, über die wir vorhin gesprochen haben, von Straßenbahnen bis sonst wohin. Ja. Das wäre einerseits eine vernünftige Idee da auf einer reduzierten Exportbasis, dass Deutschland Technologien exportiert, aber auch Technologien bereitstellt, um dort dann vor Ort entsprechende Produktionen aufzubauen. Wir müssen wegkommen von dieser Vorstellung, dass wir immer in alle Welt exportieren und Exportweltmeister sind, sondern dass wir stärker über eine selektive Deglobalisierung nachdenken und in bestimmten Bereichen auch über eine andere Globalisierung durchaus, die eben Technologietransfers ermöglicht. Im Gesundheitsbereich ist es ganz schlagend sozusagen, also wenn wir, Stichwort Corona-Impfstoffe entwickeln, dann sollte das nichts sein, was jedes Land jetzt für sich macht, sondern was sozusagen auf einer globalen Ebene sozusagen bereitgestellt wird für alle anderen Länder, das wäre eine Form der alter -Globalisierung. aber wir brauchen auch in den Ländern Produktionsmöglichkeiten für die wichtigsten, zum Beispiel medizinischen Bedarfe. Das ist in der Mobilität nicht anders. Die Mobilitätsbedürfnisse sollten lokal befriedigt werden. Der meiste, die meiste Mobilität ist eh lokal. Dafür braucht es entsprechende Produktionen und die sollten auch äh, vor Ort aufgebaut werden. Und was wir da sagen, auch durch öffentliche Unternehmen, aber auch durch sowas, äh, also unterstützen können, aber auch durch Lieferkettengesetze beispielsweise, wo wir wieder in die Frage der Rohstoffe kämen. Ja? Wie wird denn das Lithium produziert, das für diese E-Autos gebraucht wird? Aber auch übrigens nicht nur für die E-Autos, sondern für andere Batterien, die wir auch für den öffentlichen Nahverkehr einsetzen wollen. Da vernünftige Produktionsbedingungen vor Ort mit einer vernünftigen Bezahlung, mit ökologischen äh, Produktionsweisen, die also Rohstoffe zwar abbauen, aber nicht einfach übernutzen äh, sondern und, und drumherum alles kaputt machen sozusagen, sondern da vernünftigen vernünftige internationale Austausche organisieren. Das wäre doch mal was, wo man den Ansatz, den es jetzt mit dem Lieferkettengesetz gibt, wir wissen auch gar nicht, ob der so kommt, weiterentwickeln kann in diese Richtung. So, vielen Dank Mario. Und ich würde jetzt noch kurz... Als letzte Frage, die wir hier noch live streamen, sozusagen, bevor wir in die sozusagen intensivere Diskussion nur noch in Zoom übergehen. Eine Frage die, äh, stellen, die an, an, an Markus gerichtet war. Markus, du hattest, ich nehme an, darauf bezieht, sich am Ende deines Beitrags gesagt, also du hast dargestellt, dass für dich, ähm, der du dich politisiert hast, jetzt auch mit dieser Klimafrage, du einfach so einer sehr kapitalismuskritischen Haltung gekommen bist und du hast dann den Begriff, ja, wir brauchen eigentlich so eine Art Öko, ich weiß nicht, ob du sagst, Grünen oder Ökosozialismus. Und ein, ein, ein, ein, ein, eine, ein Teilnehmer hat an äh, die Frage gestellt, ähm, der, hat, der hat signalisiert, dass er zunächst mal die Analyse eigentlich geteilt hat, aber hat gefragt, warum, warum benutzt du eigentlich den Begriff Sozialismus als Lösung? Der ist doch historisch ein bisschen verbrämt. Und ich denke, ja, ich würde gerne an dich als Mensch, der sich als junger, Mensch, der sich jetzt mit dieser Klimafrage ein bisschen politisiert hat, fragen ja, was, was bedeutet der Begriff Sozialismus eigentlich für dich? Ich meine, tatsächlich ist er ja einerseits historisch verbrämt, aber gleichzeitig sehen wir ja jetzt mit einem, einem Präsidentschaftskandidaten in den USA, der mit unter anderem auch mit der Verwendung dieses Begriffs äh, bis kurz vor die, sagen wir mal, Nominierung innerhalb der Demokraten gebracht hat, bevor er dann natürlich doch gescheitert ist. Aber genau, Markus, was, was, was bedeutet jetzt Sozialismus für dich und warum benutzt du den Begriff? Also ich würde vielleicht insofern anfangen, dass ich erstmal kurz zwei Sachen klarstelle, was ich nicht damit meine. Ich meine, weder eine zweite DDR mit einer marxistisch-leninistischen Kaderpartei, die ähm, der Meinung ist, immer Recht zu haben und dahingehend auch keine wirklichen... Äh, also ja, ähm, es sollte kein autoritärer Sozialismus sein wie in der DDR oder in der, in der Sowjetunion. Ich denke da sehr viel eher an was Basisdemokratischeres, äh, beispielsweise bei, ähm, also wenn wir uns ein bisschen die Struktur des Ganzen anschauen würden, beispielsweise bei FFF und bei Solid haben wir äh, Konsensdemokratie, sprich jede Einzelperson, die da ist, hat ein Vetorecht. Wir gehen nicht nach Mehrheit ähm, und das wäre, denke ich, ähm, ich meine, ich habe... Ich weiß nicht, wie dieser Sozialismus konkret aussehen würde. Ich kann mir irgendwelche fantasie ausdenken. Letztendlich ist es allem voran aber erstmal eine, eine Negation all der Widersprüche, die hier im Kapitalismus stattfinden. Was ich auch nicht damit meine, ist ein wahlurnen Also ich denke, wie gesagt, nicht, dass ein Kapitalismus über Reformen, hin ähm, zum Sozialismus übergeleitet werden kann. Das sind zwei verschiedene Elemente. Entweder ich reformiere Kapitalismus oder ähm, ich kämpfe für ein anderes Wirtschaftssystem. Ähm, ich kann, wie gesagt, nur schwer wirklich konkret ausmalen, was es ist. Was ich tun kann, ist, ich kann kritisieren, was ich an diesem System falsch finde. Beispielsweise eben, dass die Ökologiekrise durch den Kapitalismus hervorgerufen wurde. Wie gesagt, ähm, a muss der Kapitalismus immer wachsen, damit keine ähm, Rezession. Eintritt. Ähm, andererseits stehen Firmen auf dem Markt immer in Konkurrenz zueinander, äh, müssen eben im Preiskampf sich behaupten und äh, so viel wie möglich immer verkaufen, so viel wie möglich produzieren, etc. etc. Und das ist eine immanente Notwendigkeit, die diesem Wirtschaftssystem ähm, inne liegt. Und konkret, wenn wir über ökologischen Sozialismus reden, ähm, das ökologisch könnte man auch letztendlich streichen und nur von Sozialismus reden, ähm, stelle ich mir beispielsweise eine ähm, dezentral. Ähm, geplante, bedürfnisorientierte Wirtschaft vor. Sprich, dass man ähm, auf welche Weise auch immer festlegt, was sind die gesellschaftlichen Bedürfnisse, die ich brauche, um alle Menschen in meiner Gesellschaft ähm, auf einem guten Lebensstandard zu halten. Weder das, ähm, quasi das Privileg, ein großes Auto zu fahren, anderen die Zukunft nimmt, ähm, noch dass alle sich so sehr im Sinne der Ökologie einschränken müssen, dass ähm, das Leben keinen Spaß macht. Das ist das, was ich mir vorstelle. Also eine äh, bedürfnisorientierte Wirtschaft, die eben ähm, versucht, soziale und ökologische Interessen in Einklang zu bringen. Beispielsweise, ist, ähm, ich habe, ähm, wir hatten ja jetzt auch immer wieder mit der Zusammenarbeit zwischen Klimabewegung und Gewerkschaftsbewegung. Ich mache momentan FSJ beim DGB in Baden-Württemberg. Ähm, und ich, also wenn ich persönlich mit GewerkschafterInnen geredet habe, da. Selbst wenn es, ich sag mal rechte Sozis waren, wurde mir nie wirklich widersprochen, wenn ich gesagt habe, dass man den, den, den real existierenden Interessensgegensatz, wenn man ähm, eben über Transformation der Autoindustrie redet, zwischen Ökologie und Arbeiterin-Interessen, vor allem das Interesse beschäftigt zu sein, äh, redet, dass man das bestmöglich dahingehend auflöst, dass man den all die Notwendigkeiten des Kapitalismus auflöst, Wachstumszwang, ähm, dass äh, ein Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit herrscht, etc., etc. Ähm, und ich denke, wie gesagt, einfach nicht, dass innerhalb dieses Systems die, der, der Klimawandel aufgehalten werden kann, wenn doch dieses System der Grund war, warum der Klimawandel überhaupt erst existiert. Ich hoffe, ich konnte die Frage soweit beantworten. Wenn ich das nicht konnte, dann ähm, kann ich auch gerne noch mal einen Punkt konkretisieren. Markus, ich denke, das war doch ein grundsätzliches Abschlussstatement, zumindest für, ähm, für diesen öffentlich live gestreamten Part. Aber ich sehe, dass Mario noch ein, eine kurze Ergänzung zu dieser Frage hat. Schön ja, das wäre nett. Ich stimme Markus voll zu. Wir reden ja bei Fridays for Future zum Beispiel, aber auch immer wieder bei anderen Zusammenhängen über Systemwechsel, der notwendig wäre. Ähm, mir ist der Begriff dann letztlich äh, nicht so wichtig, was wir meinen, aber ähm, wir haben halt keinen anderen für unseren demokratisch-feministischen, ökologischen Anspruch, was auch immer. Wir können lauter Adjektive aneinander bauen. Ähm, ich finde, Sozialismus erinnert genau daran, dass wir Menschheitsprobleme haben, die wir in einem kapitalistischen Problem, äh, Problem, ja, freundlicher Fehler im kapitalistischen System, so nicht lösen werden können, aber angehen müssen. Und Sozialismus äh, hat mehrere Konnotationen äh, neben den Negativen eben auch ganz positive für eine befreite Gesellschaft, wo die Bedürfnisse sozusagen erstmal befriedigt. Äh, sind. Also man könnte zum Beispiel das Selbstverständliche sagen, nämlich, dass man Anspruch auf eine vernünftige Wohnung hat, auf Mobilität, auf äh, Gesundheitsanspruch. Also die Infrastrukturen, Infrastruktursozialismus sagen eigentlich dazu, sozusagen die Basis dessen wären. Das ist auch die Grundlage, auf der Leute wie Bernie Sanders, gute Sozialdemokraten oder Corbyn und andere sozusagen den Begriff Sozialismus nutzen. Ich finde, dahinter sollten wir nicht zurückfallen, weil er markiert doch immer wieder, man könnte sagen, mit Rosa Luxemburg, dass wir nicht nur das erreichen wollen, was jetzt irgendwie gerade möglich ist, weil die Kräfteverhältnisse es gerade hergeben, sondern all unser Wirken auch darauf gerichtet sein sollte, über das, was im Moment möglich ist, hinauszugehen, den Horizont zu öffnen, für etwas anderes, dessen Begriff wir vielleicht noch nicht haben, aber äh, die, die in der sozialistischen Tradition stehen, selbstverständlich sagen können sollten in der Verständigung darüber, wie das Neue aussehen sollte. Insofern würde ich nicht auf Begriffe verzichten, selbst wenn wir oder viele meinen, äh, das ist noch nicht der Richtige, sondern darüber reden wie das denn aussehen könnte und dann reden wir darüber, ob Sozialismus der richtige Begriff wäre oder vielleicht finden wir einen neuen. Aber ich sehe im Moment noch keinen. Insofern würde ich keine nützlichen wegwerfen. Ja, vielen Dank Mario, Markus und Sabine für, für eure Beiträge und jetzt für eure Inputs und für die Antworten auf diese Fragen, die, die ich jetzt hier in die Diskussion gegeben hatte. Und ich kann auch kurz noch, wollte ich noch bemerken, dass ich glaube, dieses grundsätzliche Ende über den Begriff Sozialismus und den sozusagen historischen Optimismus, dem, dem Mann, zu dessen Ehren wir diese heutige Veranstaltung heute veranstalten, dem Theo Bergmann ziemlich gefallen hätte. <lacht> genau. Insofern war das ein guter Schluss für diesen sozusagen öffentlichen Teil. Ich meine, ja. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir jetzt den ähm, Livestream unterbrechen. Und ähm, einfach noch, weil es waren schon noch ein paar andere spannende Fragen da, die jetzt einfach aus Gründen der Zeit nicht zum Zug kamen. das würde ich alle einladen, jetzt noch bis die letzte halbe Stunde oder die letzten 20 Minuten bis 13 Uhr noch hier in Zoom mit uns zu bleiben und vielleicht sich auch selber ähm, nochmal zu Wort zu melden und mit unseren Gästen und untereinander zu diskutieren. Deswegen, das geht natürlich nur, mit Diskutieren kann man jetzt dann nur noch, wenn der Livestream ausgeschaltet ist, wenn man hier mit im Zoom-Konferenzraum ist. Deshalb habe ich, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, in Facebook, in die Kommentarspalte nochmal den Einwahllink kopiert, falls ihr eben nur auf Facebook gerade zuschaut. Einmal auf den Einwahllink geklickt und ihr seid auch hier mit im Raum dabei. Und ansonsten verabschiede ich mich von allen, die uns ja nur bei Facebook zugeschaut haben. und, und.